Du musst dir erst noch einen geilen Namen ausdenken. Geilen Namen? Mhm. Less, talk. <lacht> less Talk. Less Talk, alles geil. Naja, für Donnerstag, Less Play. Okay, das wird wirklich immer besser. <lacht> der Name ist einfach so. Geil. Warum eigentlich so, nicht? Der ist also... universell, ich sag's euch. Was <lacht> <hast Ja. du? lacht> ähm, also, wie schaut's aus? Was haltet ihr so bis jetzt von den ersten Hotsturnieren? turnieren IEM, MLG? Ähm, was sind so die Gedanken im Vergleich zu Wings of Liberty? Was meint ihr, in welche Richtung für sich das Ganze entwickeln wird? Also, viel Action war ja zu sehen. Also, es war viel Early Aggression. Und ich äh, fand der Mothership-Core, der hat das Ganze ziemlich gepusht, sag ich mal in der Hinsicht, das gibt, vor allem bei Protos finde ich es richtig cool dass sie halt nicht am Anfang in ihrer Basis sitzen und am Anfang nicht wirklich was auf die Reihe kriegen so von Aggression her also es war wirklich ziemlich Spaßig sich das anzugucken und also mhm. es war wirklich richtig gut von der Aggression her und immer Action von dem was ich jetzt die beiden IM und MLG die habe ich so gesehen jetzt und es mhm. war ja, ziemlich cool ja ich ja, das ist auch so ein das paar Beta oder Beta, oder Beta Tournament oder sowas ja. Außer spielt <lacht> halt. <lacht> das, das ist ein Terror, das ist Ja, zu, zu Tode gelöffelt. Nee, aber ansonsten finde ich, also gerade auf TVT ist wieder richtig ansehnlich geworden. Und so. Okay, also. was hat sich im TVT jetzt im ähm, Allgemeinen verändert? Dummdrops. Drops Drops mit vielen Medivacs. Ja, ja. Drops. Also meist sogar Reaper, was sich into irgendwelche... Was ja. gedroppt. Ja. ja, bis jetzt habe ich. viel so viel gespielt, oder? Ja. schon gespielt, aber jetzt schon 7, 5, 6, 7, ja. 8. Weil du kannst ja egal wie viele Turrets du brauchst, du, du fliegst halt einfach drüber. Ja. Verlierst da einen Dropschwind Sega. Aber so musst du dir auch die Position auch aufgeben, aus. die du vielleicht mit Tanks hast. das war auch bei, bei Innovation gegen äh, ja, Innovation. Innovation Flash, ja. Wo ja, einfach extreme. immer wieder, immer wieder, boost an, rein. Ja. <lacht> ja. Dieser Boost ist halt auch super geil. Ich meine, alle 30 Sekunden boostest du da einfach mal. Das ist. Unglaublich. Ist das also, so? Fehlen das runter? 30 Sekunden? Ja. 30 Sekunden, ja. Fühlt sich nicht so an, wenn man ja. dagegen ja. spielt. <lacht> boost rein, boost raus. <lacht> ich finde es aber im TVT bestimmt, also in der Richtung, ziemlich gut, dass es halt nicht so Tanklines, die in, auf der Map mhm. stehen, das Ganze splitten und du dann halt wartest, bis irgendeiner einen Move macht. Ja. Und du kannst dann halt wirklich auch mal über die Tutorials weg an bestimmten strategischen Positionen. Ich hab, muss es erst ausspielen. Ich habe jetzt noch nicht so viel TVT gespielt, aber mhm. so stelle ich mir das gerade vor mit dem, wenn ja. die wechseln. Ich glaube auch, dass es jetzt viel wichtiger wird, auch Sensor Tower einfach strategisch auf der Karte zu platzieren, weil du halt sonst gar nicht schnell genug auf solche, du auf solche Drops reagieren kannst. Also selbst mit den Towern ist es halt schwer. Weil ja, das selbst Spiel damit, sein. ja. Aber das Spiel ist halt insgesamt viel dynamischer geworden, also im TVT. Und im TVZ finde ich es eigentlich noch viel geiler, weil das ist einfach so viel besser zum Zuschauen, mhm. wenn Ling, -Ling Mutter wieder gespielt wird gegen dieses Bio, das ist einfach tausendmal besser, als wenn der Zerk okay. auf seine Rootloads mit den Festern ja. runter ja, ich meine, Zerg kann jetzt halt einfach nicht mehr darauf bauen, dass er die stärkste Late-Game-Army hat. Und das ist halt einfach so, so wichtig auch für, für das Zuschauen vom Spiel, weil es hat es halt einfach immer noch hinausgezögert, wer kann am Ende seine Army besser kontrollieren. Ich meine, klar, das ist auch wichtig, aber das ist ja immer noch wichtig. Das heißt, die haben eigentlich keine Elemente aus dem Spiel rausgenommen, sondern nur neue, interessante Sachen hinzugefügt. Das ist heißt, natürlich, wenn jetzt Zerg nicht mehr die beste Late-Game-Army hat, hat das ja irgendjemand anderes auch. Okay, niemand hat ja viel zu lehnt im Army. Ja, das und sein. das wird dann Brutus mit Tempest, Tempest Moment ist es Templar, Canon oder? sein. Mhm. Was zur Zeit noch niemand so wirklich spielt, aber Templar, Tempest, Cannon. Das einfach so böse. Ja, ja. Du splittest einfach die Map, du kannst dir sehr, sehr viel Zeit lassen. Und dann, also ich denke, das wird noch ein paar Monate dauern, aber dann wird man an dem Punkt sein, wo das wie fester Brutlaut ist. Und dann klüsterst du die Arbeit. Vielleicht ja. noch ein paar Akons drunter. Ah, die brauchst oh du gar nicht. Unit. Ja, ich meine, alles was mit Energie ist, wo du im Prinzip keine Müllerei verbrauchst, ist eigentlich perfekt. Ne? Hohe ähm. ja, Reichweite. Ja, mal, mal abwarten. Ja, also, ist halt mal jetzt ich gar denke, das TVZ wird, da besteht die Gefahr nicht, dass das wieder so. Stalemate mäßig wird oder einfach Da wird Action drin sein, aber im PvZ und PvT sehe ich da jetzt doch mit dem Tempel ein bisschen die Gefahr. Also gerade im PvZ. Terran hat ja halt dann immerhin noch EMP gegen Kaltempel und Vikings, die irgendwie ein bisschen weiter schießen können als Cooler Was ich lustig finde, ist im PvP-Spielen, wie immer noch vorgeht. Ja, ja. Trotz, trotz, trotz. Bei IEM habe ich das gesehen, bei MLG. Ja, du ja, kannst ja. halt auch eine Alternative zum Beispiel zum, äh, zum Blinkstalk in spielen, durch, das, durch den mothership Core, der dir dann halt Vision gibt. Ja. Aber es hat ein bisschen andere Dynamik jetzt, dadurch, dass du nicht mehr auf den Highground warpen kannst. Hm. Ich glaube auch so richtig ist einfach noch nicht da. Das, also hat der MC bei der, bei der MLG auch gesagt, es ja. wird noch nicht hat of das Swarm gespielt, das wird noch viel Wings of Liberty gespielt. Ja, klar. In dem Spiel, wo er dann gegen Innovation die Map geholt hat, da hat man es ja gesehen, was noch möglich ist mit den vier Oracles, die ein Das Marines. Also mal. heftig. Also, also diese ja Oracles von. Einer davon <lacht> Einer ist dann doch gestorben. Ja, ja, ich meine, das Aber hat er dreimal von den vier Maps gemacht oder sowas? Mit einer Ghost und einer EMP gegen die Oracles. Ja, die hast du schon Zeit Zeitpunkt noch nicht, die kommen ja. viel später. Also das ich finde, finde ich nicht Ich meine, die theoretisch denn so Ghost kann man extrem früh haben. Wenn man, ja genau, aber du opferst halt auch dadurch äh, wirklich ja, ich meine, ja, einen Ghost, Teil deiner anderen Tech options Ich meine, klar, auf Liberty, auf man, man, <lacht> man, man in Mix of Liberty, man hat im Mix of Liberty eigentlich nie Ghost gespielt am Anfang, aber ja. es ist ja nicht so, dass der gegen Protoss überhaupt mal nicht schlecht Einheit wäre. So. Ja. ja, also den kannst du eigentlich auch spielen. Ja. Und gerade dadurch, dass man jetzt keinen Siegemund mehr braucht und auch hat ist es vielleicht gar nicht so schlimm, wenn man die Fabrik später baut, als es in Mix of Liberty war. Also, kann sein, kann auch sein, dass es total Quatsch ja. ist, aber mhm. ich denke, dass durchaus eine Barracks-Ghost-Eröffnung. Ja, du brauchst nicht viele. Zwei. Ich ja, viele. meine, Ghost Academy Euro. kostet 150, 50 Das ist jetzt nur wirklich nicht. Tank mhm. hast du sowieso nicht, aber an, okay. überleg dir mal, wie ich, ich meine, das spart. Du du, das ja ist du. das Geld, was du dir vom Seat-Sport mhm. Im Endeffekt. Also was, halt, was halt ist denn, in dem Moment musst du wirklich extrem schnell reagieren, weil ähm, wenn die Oracles erstmal in deiner Base sind und diesen <lacht> Ghost ausfindig machen, dann stirbt der ja innerhalb von halben ja. Sekunde. Das heißt, du musst wirklich wissen, dass hey, die Moment Oracles mal. kommen. Wie ja, ist das aber, eigentlich, dass Oracle macht doch gleich mehr schaden, oder? Mhm. Ghost ist nicht da, oder? Und Ghost hat auch relativ viel HP. Also Ghost okay. ist einfach nur light Also meinst du, er würde quasi nicht so schnell, weil wenn ich mir das nicht angucke, so schnell die wie die Marines gestorben sind, ja. wie die, ja. ähm, wie wie die Worker so gestorben sind. Die wiederum sind light. das heißt, dass c 10, 10 Kanistergewehr. So Kaffee, Kaffee? Ja, ja. ja Ghost ist vielleicht gar nicht so dumm, aber ich. Und mal gucken, die Frage ist halt. Die Frage ist halt, Position ja ist halt doch auch ein großes Investment, weil der an sich. Weil du willst ja, ja, willst ja eigentlich nicht damit gehen, rauslaufen gegen raus, wenn zurück ist. Der hat halt kein Sting. Aber ah, vielleicht sehen wir da noch ein paar mehr Nukes. <lacht> <lacht> ja, ja, Nukes wären echt eigentlich eine geile Sache. Ich bin dafür, das Bomber für Nukes. Ja, Das war echt episch. Dieses Spiel war sowieso der Hammer. Das war irgendwie so das ja, sage ich da so, seit mindestens drei Turnieren mal wieder ein Spiel, was so richtig entertaining war. So 2011 Starcraft wieder zurück zum Leben erweckt hat. Ja, so wieder über die Zeit halt. Das war ja auch ein riesig langes Spiel. Ja. Imo eigentlich, was die Boden hat. Ja. Das gab ja auch keine Minerals. Ne? Ja. <lacht> oh Gott, wann gab's denn das letzte Mal? Und ein Spiel, deswegen wo alles... kam ja auch da unvermeidbare war das äh, schwere. Achso, ja. <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> Mit no Minerals. Ja, so das das eine Fusion Core Transition. <lacht> Und no minerals an der. Yeah. Ja. Das war okay. Lass machen. Aber mhm. oh, es hat auf jeden Fall Spaß gemacht, die Turniere zu buchen. Würde mhm. ich wirklich. Mehr als, als alle, als die Wings of Liberty zum Ende, finde ich. Ja, auf jeden Fall. Also ich, ich muss sagen, so jetzt zum Ende von Wings of Liberty war es halt. Also gerade das PVZ hat mich einfach nur noch angekotzt, weil es halt so ein langweiliges Match langweilig ist. war am Anfang langweilig und irgendwo halt einfach vorbei. Ja. Also du wusstest, dass es jetzt ja. einfach vorbei ist. Ja. <lacht> Und, ja. Das war ja auch am Anfang nichts, was du jetzt ändern könntest. Ja, also im Opening, die ersten 10, 15 Minuten waren immer gleich, oder? Also, ja. Ich meine, du konntest da ja irgendwie mal was Aggressives auch. probieren, aber gegen einen guten Podos hat es einfach nicht funktioniert, fertig. Also, das war, ich meine, eine Zeit lang gab es mal noch solche Poker-Situationen, wo es so war, wenn er es nicht scoutet und dann muss er quasi raten, machst du oder machst okay. du nicht. Aber irgendwie jetzt später war es dann einfach so, er kann es halten, egal was kommt. Genau. Ansonsten ist es halt einfach jemand, der vom Skill hat generell so viel schlechter ist. Das Aber ist ich weiß nicht, ich habe halt auch ein bisschen Angst, dass es im Prinzip doch wieder diese alten Wings of Liberty Strategien zurückfällt. Meinst du? Dass alles, was jetzt im Prinzip so ein so paar Reaper sind und sowas, gerade beim, also ich kann es von der Terra-Seite sagen, dass ich glaube, dass die Leute irgendwann, wie soll ich sagen, wieder lernen damit umzugehen, das einfach zu verteidigen und dann doch wieder die ganz normalen Strategien wie aus Wings of Liberty kommen. Da hab ich so ein bisschen... Ähm, Hoffe ich nicht, also ich kann es mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, weil ich glaube Blizzard hat schon erkannt, dass es einfach auch für Zuschauer langweilig wurde, dass es einfach keine Openings mehr gab, dass nur noch das Late-Game interessant wurde. Ähm, vielleicht manchmal noch Mid-Game-Situationen und ich glaube, die werden dann auch auf sowas reagieren. An, ich meine, man kann es jetzt, jetzt noch wirklich nicht sagen, weil wie EMC schon gesagt hat, es gibt einfach noch keine Build-Orders von der Sache her. Es gibt Wings-of-Liberty-Build-Orders, die leicht angepasst wurden, um noch ein paar Hot-Units mit reinzubauen, die einfach momentan einfach zu spielen sind. Ich meine, Terran ist momentan relativ dominant in Heart of the Swarm, Einfach darum, weil sie halt. e mail gebaut haben. Ja, die haben eh gebaut, sie haben ohnehin ja. Drops gemacht und jetzt das sind die halt jetzt einfach besser. Einfach ja, jetzt, jetzt verlierst du weniger und sie sind halt viel effektiver geworden. Ja, aber richtig gut können nur die Koreaner-Terraner spielen. Was? Weil, wenn du Reaper baust und dann mit Helion verrast, musst du die ganze Zeit makro mhm. und Ja, richtig. Und das, du musst sehr gutes Multitasking haben damit. Ja, es wird nach wie vor so bleiben, dass ja. nicht-koreanische Terraner nichts gewinnen werden. Ja. <lacht> Ja, Vielleicht okay. ab und dann mal sehen, aber ansonsten. Aber nicht koreanische Protos. Das hat ja, man ja. auch noch einen großen Unterschied gesehen bei der IEM. Ja, schon. Also gerade was Phoenix angeht, mit dem Micro sind die einfach nicht hinterhergekommen. Ja, aber die waren ja, wenn man jetzt die europäische Turnierszene, wann hatten da überhaupt auch Torsehen, hat der Trimax Stockholm gewonnen? Mhm. Das war's. Danach, danach kam, kam, danach kam halt auch von ihm so ne? kein Terran mehr, glaube ich. Du hat immer mal noch so ein bisschen? Stimmt. Hm. Ja. Weil ja, das sind die beiden, da kann er nur noch Kars zu halt. aber der gewinnt halt auch nicht leider. Kars ne? nee, genau. ja, ja, so ist halt ist <lacht> leider in Turnieren meistens nicht so gut dabei, also ich meine der, der, der ist auf Spiel. der Ladder extrem <lacht> aktiv. Ist ja der eigentlich, ich glaube der Ladder-Spieler schlecht Der hat <lacht> Tausende-Spieler. Das also, der trainiert halt sehr auch sehr sehr viel relativ Informationen über ja. ihn verfügbar, wie er spielt, weil er so viel spielt. Ja, erstens das das ist das er spielt ja auch unter seinem Account, ne? Und er spielt ja. halt auch selten, ähm, er spielt halt selten gegen andere Pros. Also, ist ja, richtige Pros. Ja also, ich meine, die auf der Leather im Grandmaster-Bereich sind natürlich auch super gut. Aber die halt. Team ist krass? Empire. Empire. Er hat mit niemandem zu trainieren. Ja, aber. Hm. Um. Basic ja, aber. Es ist na, ja, schon auch richtig. Dann trainiert er noch der. der ja, aber ich meine, die Leute sind doch befreundet. Also, ich meine, auf einem gewissen Level. Ja, ich denke, ich sie ist Lab nicht so groß, dass die sich nicht haben. Also, ich glaube auch zwischen Dams Empire und FXO kooperieren, glaube ich, auch relativ gut. Sollte gegen Mochi spielen, Ziemlich kurzes Spiel, ne? Das ist ein Marine-Up. Erstmal hier. Naja, war zum Thema ja, dass sie wieder zu den alten Bild zurückgehen und sowas. Ich glaube gerade wegen sowas wie Recall und sowas, denke ich mal, wird sich das nicht so schnell in die Richtung bewegen. Wenn weil du, einfach weil du quasi, du kannst es immer probieren und musst nicht unbedingt schaden, würde ich? Ja, eben, also wenn du solche Rückzug äh, mit biet mehr, die wächst und sowas. Wenn du wieder droppen kannst und mit einer Escape-Option und Recoil ja. und sowas, das macht das Ganze, denke ich mal, ja. schon ein bisschen sicherer, trotzdem mal auf die Pauke zu Sonst wärst du ja in vielen Situationen bei Wings of Liberty manchmal, okay, ich habe jetzt meine Arme verloren, jetzt ja. bin ich tot. Richtig. Und so hast du das Problem nicht. Denke ich mal, kannst du es halt öfter probieren. Das wurde doch noch viel zu selten eingesetzt, also das, ja, das hätte halt einfach mal, also, wenn er seinen komischen All-Ins, die er ja immer noch spielt, mhm. einfach mal jetzt ein Mothership-Core mitgenommen hätte, dann wäre er halt nicht gleich gestorben zumindest. Ja, was mir auch im, im PVT äh, ziemlich aufgefallen ist, der Mothership-Core wurde halt hauptsächlich defensiv eingesetzt. Mhm. Die haben ihn selten bei der Army dabei gehabt, weil ich meine, du kannst ihn halt wunderbar einsetzen, wenn du äh, den Terraner zum Rückzug zwingst, zwei, äh, einfach zwei Time Warps gesetzt, Force Feeds da reingesetzt und die Armee kann einfach nicht mehr entkommen. Und dann noch Storms. <lacht> <lacht> naja, wo man es jetzt ja, nicht übertreibt. Master Ship Kurs hat eine neue Einheit, mhm, ja. langsam träge, aber den benutzt halt wirklich niemand richtig. bislang. Ja. Die wird halt. Ab und die zu, sie mal mit, aber die steht dann Oder mal SBM 7 wurde irgendwie nach 9 Minuten 30 im mhm. Nebenspiel. Dann brauchen wir auch gar nicht mehr. Ja, manche haben auch gar nicht gebaut, das ist ja wirklich so gewesen. Das fand ich schon komisch. Aber das Ding ist extrem gut, weil das ist einfach. das hat mehr DPS als das und Zerg kannst du ja nicht abschießen. Von der Queen, Ja, aber er kann halt immer ein bisschen rumfliegen. Aber Queen ist langsamer auf Creep. Ja, ich fürchte mich schon vor Time Warp und Storm. In der Kombination. Also, so viel Time Warp hat das die aber zu wenig. Naja, aber zwei und wenn er das einmal richtig macht. Ja, dann machst du ja weg, ne? Oh oh. Und die Zerg, was haben die. Abduct ja, ist schon cool. Abdacht, das ist. Also die Viper geil. ist cool, aber einfach Weitere? zu spät. Also ja, ja, das, das ist halt das so hinbekommen. Ich meine, was ne? halt jetzt ja. im ja. PVZ cool ist, dass Link Hydra richtig gut ist, eben weil du die Viper hinterher hast. Mhm. Vorher war ja mit Link Hydra spielst du ein Projekt mit Colossus Forcefields und dann ja. stehst du das da. Und was, ja, was extrem witzig ist, wenn du einen Kolossus okay. ranziehst mit Viper, gehen die ganzen Forcefields. Auf -up. Was echt? Obwohl wo der voll in der Luft ist? Der ist ja nicht. Ja, der ist ja so ein bisschen in der Luft. Ja, der wird nur so ein bisschen über den Boden gesch geschleift. Ja, so <lacht> Rockburner also, also, so so war so über dem Team. Zweite auch ein Battle Cruiser. Das ist ja aber <lacht> heftig. Ich meine, ist also es scheint, also, ich habe mich getäuscht, aber ich habe Folge und der Kommentator von das bei Dario gegen Counter Tank eigentlich auch so gesehen. Okay, kann ja, schenken, aber das schon nicht. Äh, 5, 5, 2, 5, 3, 5, ich leider. 4, 4, 0, 4 und dann Ich immortal den... Mit dem ja. Aber es ja. macht darüber immer, ähm, ling Lin gegen immortal -Ling, ne? Ja, also aber das, das Problem ist, wenn du... Die Antwort spielt, die wegen das auf Liberty noch ging, es ist einfach gegen das Recall zu scheiße. Ja, aber jetzt kannst du Borrow viel schneller machen. Das stimmt. Aber der Protoss hat schon auch keine Observer, das war noch nicht. Die sind halt so gierig, dass sie den Observer immer so spät und Der ist dann angekommen, nachdem alles explodiert hat. Achso, das habe ich nicht gesehen. Gibt es eigentlich schon Borrow openings ja, mit Roaches und BorroMicro kannst du machen, Also ich hab's ich hab's von Idra gesehen und ich muss sagen, ja, nette, nette Idee, mhm. aber so richtig, weil ich, wüsste ich nicht, wie man es nutzen kann. Ich, ich, ich glaube, wir machen <lacht> <lacht> sehen. Ich glaub der also ist der noch um, so Roach gegen Protos mit Boromicro. Mhm. noch. Es ist nicht gut gegangen. Also, Cats hat es mal gut gegen Terra eingesetzt, auf irgendeinem Stream-Game. Kannst du am Anfang okay. ziemlich nerven dann? Ne? ich also denke also eigentlich, ja. dass es das eher gegen, gegen Protoss. Ja, oder gegen oder Protoss hat es Indra auch eingesetzt und er hat halt quasi äh, ihn ziemlich gut auf One-Base halten können und halt nebenher konnte er expandieren wunderbar. Bands? Ja, irgendwie hat er es geschafft, ihn auf One-Base zu kriegen. Ja, er hat aber Protoss nicht Nexus First gespielt? Vermutlich nicht. Also, ich, ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall. Ähm, er hat halt immer die angeschlagenen Roaches nach hinten ja. geburrowt, dann mit den anderen vor, den Gegner reingeloggt, dann die äh, angeschlagenen wieder ausgeburrowt. Hat immer so nach und nach und das ist halt sehr microintensiv. Hat er das von einem Base gespielt, die Roaches? Oh Gott, das weiß ich nicht mehr. Das kann sein. Wenn er von zwei Base das gespielt hat, ich weiß nicht warum der Bruder nicht seine zweite. <lacht> ja, ja, vielleicht nein, hat er irgendwie mit das das okay. gespielt. Aber ansonsten... Ja. das ja. kommt zu spät? Das, das haben wir jetzt nicht mit. Ne? Ja. Ja. Also bist ich, ich bist. bin halt mal gespannt, ob da noch ein Timing draus entsteht, weil ich meine böse muss sich schon irgendwas dabei ja, gedacht haben. Du, ich meine du kannst Burrow von Anfang an erforschen. Nimmst Extrakte sofort, und dann Burrowst Zitronen, und dann kann nicht rechecksen. Ja. Hat sich gelohnt. Hat sich gelohnt, ja. oder? Okay. Ja, und dann... haben wir vielleicht der vorliegen. Der oder oder oder <lacht> oder <lacht> also, Wiper ist, so Wiper ist gut. Lightning Cloud ist auch gut. Ähm Kleinen, ja. Kleinen Kleine Kleinen. Kleinen. Kleinen. Kleinen. Und was ich gerade auch so festgestellt habe, Abduct ist überhaupt eine Channeling. Das heißt, du kannst zwei Inhalten gleichzeitig einziehen. Ja, ja doch. doch, das, ja, das waren das war doch das das war das zwei Vikings. Ja Echt? Wir ja. sind doch nicht blind. Ja und, Beziehungsweise die kann einfach alles. Die kann auch Blinde Clouds ja, casten, während Abdukt läuft und kann rumfliegen, während das läuft. Da ja, war und. Das, ah, okay. das heißt, okay. So. sobald sie quasi, ja, wenn du Abdukt ja ich will casten, dann fliegst du weg, dann ziehst du das Ding. Das Ding wird trotzdem an die gleiche Stelle gezogen. So ein Stück vor dir. Also das wird nicht verändert. Okay, alles klar, das wäre ja geil. Aber nicht, weil das meine, ist das ist. <lacht> das ist ja auch ziemlich fix, also es geht um ziemlich geringe Abstände. Okay, okay. Also du kannst also, mehrere gleichzeitig abducken. Ja, das ist ja echt. Und wie viele gehen? Maximum kannst du auch diesem Spiel. Killer, hm. oder? Ah ja, genau, Tosa ja, gegen Killer war das. Naja, ja, aber wenn du so wenn du da kannst du schon durchaus zwei Stadt einmal erwischen, wenn die ja. das sind so ja, ähm, war das in dem, ich, War das bei äh, Live gegen Flash? Also ihr habt noch nicht alle Spiele gesehen, aber ich glaube, da war halt auch eine Situation, wo er halt ähm, wo wo immer Blinding Cloud eingesetzt hat, statt die Manibags zu abdukten Und da war ich mir immer nicht so sicher, ob das so das die ich richtige Entscheidung was. war. Bei Live gegen Flash warum keine Viper, würde ich mal sagen. Nee, dann war okay, es ein also erst. Okay, dann warst du in einem Killer-Spiel, als Killer sein letztes gemacht hat. Ähm, da ist mir halt aufgefallen. Also da war es halt häufig so, er hat jetzt irgendwie Blinding Cloud gesetzt. Und der Terran von der einfach entkommen ja, halt aus der Blinding Cloud ja, und direkt, äh, ne. die Abducts wären halt, sage ich mal, eine La längerfristige Investition Aha. gewesen, weil du halt die Medivacs rausnimmst. Ja, vielleicht wäre Blinding Cloud in dem Fall einfach nur defensiv gut, weil dem Marines ja die nicht ja. so weit vorlaufen können. Mhm. Okay, um Pro, das geht's Auf jeden Fall gut. Blinding Cloud, das heißt Ling Hydra Blinding Cloud gegen Protoss kolossus Armee richtig. Also Und dann auch, dann dann auch wieder spannend, weil du wieder die schnelleren Einheiten ja. hast, die von überall hingehen. Und wenn Und du da noch einen Konform setzen kannst. Ja, das ist dann der Bonus. <lacht> <lacht> ich fand auch vorhin also deine, ähm, deine Beobachtung ziemlich gut eigentlich, dass, dass jetzt quasi die, die meisten Patchänderungen eigentlich darauf hinauslaufen, dass ich aggressiv werden kann, ohne mich irgendwie mhm. ähm, auf also sag ich mal auf irgendwas Doommäßiges einzustellen, also dass ich ja. mich quasi Jetzt darauf festnagel, ähm, entweder Schaden zu machen und ihn zu besiegen oder zumindest extrem viel Schaden zu machen oder meine Armee zu verlieren. Weil das, also alle Änderungen sind eigentlich so darauf hinaus, also selbst, selbst bei Zerg, wenn wir uns das angucken, ähm, mit dem fester. Äh, der Speedhider, genau. Die sind immer immer ähm, schnell auf Nein, ja. Ja. Also ich fand die, ich fand die also ja. wenn im Vergleich zu dem, was ich bis jetzt sehen konnte, <lacht> <lacht> hab ich gedacht, was hat das Ding genommen? Ist die noch langsamer als Aufkleb haben sie auf Creep Das sind ja nur auf 25%. Ja, ja. Aber wenn du noch Creep runter hast, ich war echt, ich nee, war das hast so, Unter Creep ist genauso schwer. Ja. Ja. Ey, das sah so übel aus. Vor allem, ja. ich war das, das hast du gesehen hast. Ja. Die ja. blieben einfach dran an den Roaches, das war so. Ja, aber auch die Infestoränderung mit dem Projektil jetzt. Ja. Ich meine, es hat eigentlich darauf ausgelegt, dass du nicht mehr einfach mit dem Infestor die ganze Armee fangen kannst ja. und fertig warst und der Terran hat verloren. Und Chain fangen wir uns auf Ja, aber bei unserem Level. Ist das ja, ja, ja das ich, das ist, glaube ich der, Also dass die keine Upgrades mehr kriegen ist einfach wichtig. Das war bei T gegen das war, war das sehr wichtig. Sehr richtig. witzig. Ja. Wo da lief ein und die T durch die ganzen Infestoren und er hat es einfach nicht geschafft, ihn irgendwie zu treffen. Und der tötete da dann zwei, drei ja, und einfach weg und hat ihn nicht bekommen. Die bekommt. Skills musst du halt auch erst entwickeln. Ja, ja, ich meine, das ja. ist etwas, halt weil also, es ist ja halt quasi wie so ein Skillshot bei irgendwie Dota oder sowas. Ja. Schon ein bisschen Vorahnung Ja, du musst ja genau, du musst halt vorhalten, ist ein bisschen wie ein Ego-Shooter eigentlich von der Sache, her. Ja, es ist nicht kein zwölf, von daher. Was ist zu den Swarmhaws zu sagen? Das ah, ist sehr Inhalt. Ich ja, glaube ich nicht, dass, ich. Die jemals, dass die jemals eine richtige Rolle finden werden. Dafür. Ich weiß nicht, mhm. Mhm. die sind im, also im PVZ. Können sie, wenn Protoss eine schnelle dritte Basis nimmt, irgendwie so. Aber es ist irgendwie eine komische Einheit, weil in Viertel gewinnt. Das Problem ist, wenn du einmal anfängst, Swarmhaus zu bauen, eigentlich musst du musst immer mehr davon bauen. Du <lacht> das gibt, du es gibt keine ja. Transition raus, weil irgendwie drei, vier von den Swampos bringen nichts. Das ist mhm. einfach nur brauchst halt schon irgendwie so Hallo? fast zehn. ja ja genau. Und da ist halt, außer jetzt mit dem Super-Lebt-Game, aber so in dem Mit-Game, kannst du nicht wirklich mehr rausschweißen. Das, ist das halt ein ja, es, es hat mich auch als komisch an, An Locker, genau. Ja, muss man ja so sagen, ne? Komische Einheit, die sich einholt aber die ja, ja, die, genau die ist halt schon anders, aber, aber ist ist ich nicht, hatte das Gefühl, wir wollten so wieder dahin kommen einfach so eine Einheit mit einzubauen. Also ja, ich habe aber den Eindruck, dass sie sich zu sehr am Brutal orientieren, habe ich ohnehin, also Aha. die Widow-Mine, Spider-Mine, hm, ja. wieso, ich meine, die müssen du meinst, auch, die du, meinst, haben, du meinst für den Deutschkast ja die arach Ja, genau, genau. <lacht> <lacht> ähm, Ist halt irgendwie so, so ein bisschen das Blizzard an den alten Ideen festhängen und ich meine, die haben Game-Designer, die da, was weiß ich, also die ihr Leben ja. oder halt damit verdienen und die garantiert viele geile Ideen haben. Und ja. letztendlich ist es jetzt aber wieder auf solche alten Sachen wieder heraus. Also, ja, aber auf gute Sachen. Also ich weiß, ja, heißt, ja klar, klar, aber ich meine, weißt du, dann kann ich es auch einfach, hätte ich es auch einfach Brood War 2.0 nennen können. Es ist schon anders. Ja, ja. ich meine... Also so die Vito-Mine funktioniert schon irgendwie ganz anders als eine Spider-Mine. Hm. Und Weil ich meine, noch was da willst du denn? Es ist nun mal irgendwie, man baut in einem Echtzeit-Strategie-Spiel Einheiten, die irgendwie schießen können. Ja. So. Stimmt einfach. Da <lacht> möchte ich aber also Sachen, mehr, die äh, cool sind. Äh, also da möchte ich halt Sachen, die für Zuschauer cool sind. <lacht> und ich muss sagen, zum Beispiel die, die neue ähm, die neue hunter sticker müsse ist schon eine geile Sache irgendwie. Ja, ja. Also das Spiel ähm, ja das Spiel mit Ghosty User, das hat schon echt Laune gemacht zum Zuschauen. Das ist echt gut. Wobei das du siehst, wenn du das aus kannst halt noch und so das ja. halt. Ja. das sich so viel so echt Ja, auf jeden Fall und, ähm, ja, du kannst halt aber auch noch drauf reagieren, also es ist nicht sowas, wo, wo du halt quasi als, ähm, als Zuschauer von sofort weißt, okay, jetzt hat er so viele Ravens, jetzt gewinnt er das Spiel einfach, weil es halt immer klappt. Nee, wenn der andere gutes Micro hat, dann kriegt das halt hin. Das fand ich auch so gut, dass Bomber gleich das, das so geil umgesetzt hat, wo sein eigenes Medivax mit drei hunter greift ja. angreift und dann das quasi reinstimmt in den Gegner. Also so, ah! Wenn die Medivax stirbt, geht die Hunter-Sickle-Mission so weiter. Explodiert sie dann? Nee, ich glaube nicht. Ich weiß es nicht genau, ob die dann an der Stelle ich explodieren, Ich glaube, wenn die ihr Ziel verlieren, dann fallen ja, die doch einfach so Fall runter, ja, stimmt, wenn die Outgrams So war es in Wings of Liberty. Ja. Ich, also die, jetzt ist es halt eigentlich so, dass du sie nur im Vornherein äh, zum Auslöschen kriegen kannst. Also die hat ja quasi eine gewisse Startzeit. Da wird deine Einheit schon markiert, dann leuchtet sie rot. Und wenn du jetzt deine Einheit aus dieser Elf-Range rausziehst, yeah. dann, hört sie, äh, dann, dann yeah, yeah. erlischt das Missal. Wenn's, wenn du es nicht äh, schaffst, dann äh, verfolgt die, die einfach ich. so lange bis sie trifft. Ja, ja gut, aber wenn was so bist, wenn die Einheit kaputt ist? Dann kann die ja. Das, die das ist ja das mit Wir könnten das Spiel rausholen, weil das medi stirbt tatsächlich. <lacht> <lacht> Na, wir könnten es auch einfach <lacht> mal ausprobieren. Theoretisch aus. Die andere genau. Frage ist, was passiert, wenn du eine Einheit halt in die medi rein tust? Mhm. Ja, das so das ist, ist das gute Alter. Also bei der veto ist das so, dann macht sie nur gleich. Wenn du eine Einheit, die von der veto angegriffen wird. Also wie halt hm. zu Rotten. Ne? Ja, ich, ich würde sagen, da können wir dann nächste Woche mal im Unit-Tester ein bisschen rumspielen, um mhm. solche Sachen rauszufinden. Das wäre auf jeden Fall mal ganz nett. im Unit-Tester, weiß ich mal wie viele Hitpoints so ein Tempest hat. Es sieht verdammt ich viel hier. aus. Ich es ich jetzt, ich genau. es Mit, mit Stalkern so versucht, den rauszusnipen. So drei ja. Stück oder sowas. Nee. Und es ist nicht mal einer gefallen. Mit Stalkern drunter blinkt und es war so. Mit hm. wie viel Stalkern? Ja, die ganze verwendet. Packung, also wirklich. Ich glaube, ja. 450 oder 500. Also, das, war, boah, das war wirklich wahnsinnig. Aber ich meine, das, das, das Ding kostet halt auch extrem viel. Und ja, aber es hat halt. 4 halt Supply oder sowas? Ich hoffe mehr. Das <lacht> das nee, jetzt im März. Ja, nee, wollte er hat das ja schon viel. Ne, er hat es vor sechs Jahren bei So viel jetzt? Ja, schon ja. Tempest hat der ja. 15, fliegt, ist unkaputtbar und macht ziemlich viel Schaden. Und bis ans Ende der Welt. Also nicht mehr ganz so wie es noch ein äh, Stück weiter. Yeah. Scha Schauen wir doch einfach mal nach. Ich glaube, Beser ja. hat da eine ganz nette Information online. Also, weil, wie gesagt, das war, das war so faszinierend, wirklich liegt und, ne? und einfach keiner du? starb. Und hä? Ja, und die, und die, die, die Du nimmst die Schilde weg und so und dann. <lacht> einer Geld, weißt du so, und alles vorgewort. So, äh, okay. Naja, aber diese, diese Void Ray Tempest Kriege, die sind dann so das PvP Late Game. Also ich frag mich, ob man im PvP noch irgendwas machen kann, außer Er dann. Also zumindest mit einer R geht, einer geht einer genau. Mit einer R geht habe ich noch eine Möglichkeit, nicht du, so, zu gehen? Das geht? Naja, das also reinblinken und raussnipen funktioniert nicht, wenn mit dem HP, ja. das stimmt schon. Ich denke, also, du wirst mit Klingstalkern da ein Treffen nicht das. Okay, dass so einfach. Das ja, aber also jetzt im direkten Fight. Das geht glaube ich nicht mehr, oder? Also, vielleicht mit nee. Storm gegen schlechtes Micro oder so, aber. Ich also das wenn du Void Rate Charger Also der, der Tempest kostet 300 Minerals, 200 Gas und nimmt das Supply. Das ist ziemlich so so billig. Vier? Was ist ein Tor das, das ist ein Tor, ein ein Tor mit 4 Supply. Ja, von, von Kosten her. Ja, genau. Der ja, Tor kostet auch 3 und, und eine Minute also das ist das Bauzeit. Also eine wie Minute. Wie viel? Eine Minute. So, so schnell? schnell? Ja, ist schon also Tempest-only-Army, um oder? Ja, vielleicht nicht, aber, also aber so, vier, so drei drei vier Stück ein hast, ist halt mal ein überleg mal, wenn, wenn du mit sowas dann am Ende ausmerkst, was du da im ja. den Wert ja. drin stecken hast, dann ist warte. Aber mit kann einfach irgendwo anders angreifen, das ist so, naja, wenn du, selbst wenn du Base-Race machst, dann bleibst aber die, aber die über die halbe Kante. Kante. Schießen. Ja. <lacht> Ja, also du musst ihn in der Mitte verteilen. Tempest oh, ja. mache jetzt ja halt nur nicht so viel Schaden. Aber mit den halt. Ja, die Voltress sind super. Also Ich glaube auch die Voltress nerven die nochmal, weil die haben die ja, was auch übrigens bei viele Pro-Gamer noch gar nicht wussten, dass die an Christgeschwindigkeit ja von alle 0,6 auf aller 0,5 Sekunden Da steht ja. da aber Changes vor. drin, ja. Ja, ich meine, die wissen die? Ja, genau. Und dazu dann halt noch der Mr. Oh, Thron haben nicht nur 35 hit <lacht> ja. Wer hat das gesagt? Crappy-Bürger. <lacht> naja, und Vikings sind, Vikings sind auch rosa. Kennt man Kennt man. Ja, ich hoffe ja, dass wir irgendwann mal im noch was machen, weil das ist irgendwie schon total langweilig. Die Corrupter ist echt die langweiligste Einheit im Spiel. Ich meine, das ist die einzige wirklich eher Only-Einheit. Also wirklich. Ja, okay, du hast dieses Corruption, aber. Ja, ja. So, für, für hat ja irgendwie ja. liften, was das ja irgendwie schon so ein Anti-Crown-Tunit indirekt macht. Mhm. Viking kann landen. Ja, und ja. das Corruption setzen ja. halt ja, die Pros nicht mal ist, richtig ja. ein, finde ich. Also so richtig konsequent wird das nicht genutzt. Ja, da, also, da habe ich jetzt mit Uta schon drüber geredet, dass man echt im ganzen ja. StarCraft noch viel Luft nach oben hat. Ja, natürlich. Ja, ja und das finde ich auch echt schön, weil man ja. so immer noch warten kann, was... Aber es so ist erstaunlich, man ist. würde ja denken, jetzt wo die Casper-Spieler da sind, dass es sich... Also ich meine, es gab einen enormen Sprung. Inzwischen haben ja. Foranars einfach null Chance. Das ist schade. Äh, was schade ist auf jeden Fall, aber ähm, man hätte halt... Also ich ja. hätte halt gedacht, auf dem Level, wo die War gespielt haben, dann müssten sie das ja relativ schnell, das Skillset War haben die auch, auch... Im Proof haben die auch ganz viel nicht gemacht, was geht. Das ist einfach ja, aber jetzt am Ende hin? Also ich nee, mein, selbst halt, da nicht. Also Cloud meinte halt, der hat heute übrigens äh, bekannt gegeben, dass er mit eSport aufhört komplett. Mhm. Hat nochmal einen letzten Blogpost auf TL gemacht. Mhm. Ähm, und da hat er halt auch drin geschrieben, dass er halt <lacht> zu Zeiten von äh, WCG Singapur... Halt auf einem richtig guten Level mitspielen konnte, auch auf einem Level, wo halt die Koreaner gespielt haben. Ich weiß jetzt, ich war jetzt Brute War nicht aktiv, von daher mhm. keine Ahnung, ob das jetzt soweit stimmt, aber auf jeden Fall hat er gesagt. Okay. nicht. Er war im Round of 16 bei der WTG, war glaube ich sein Bestes. Wie auch immer. Auf jeden Fall ähm, hat er halt geschrieben, wo die Koreaner in Brute War besser waren, als sie, sie jetzt in StarCraft 2 sind. Und das ist halt, finde ich, eine, eine Beobachtung, die halt auf jeden Fall stimmt, weil da ist noch so viel Luft nach oben. Sachen, die noch gemacht werden können, wenn ich Top-Protos sehe, die trotzdem ihre Nexus-Eventory halt noch fast Spiel. voll haben. Ja, sowas oder also was ich extrem gut fand, wie Parting seine ein, äh, angeschlossenen Sentries eingeladen hat. Warum, also es kann ja. Protos halt oft machen, ein warp mal mitnehmen und Immortals und so ja, eingeladen, das ja. passiert mhm. nicht. Man hat halt irgendwie momentan noch so das Gefühl, dass quasi jeder, also wenn er einfach genügend Zeit reinsteckt, auf einem Level zumindest von... Europäern oder Amerikanern auf dem Top-Level mitspielen kann, wenn er halt einfach viel spielt. Und so dürfte es halt irgendwann bei einem E-Sport nicht mehr sein. Da muss es Leute geben, die irgendwie... Aber ich glaube, das kommt dir nur so vor. Weiß ich nicht, ich bin nicht mehr so sicher. Das kommt doch ein Versuch an, wer zeigt? Ich meine, du hast Leute, die, sage ich mal, nicht damit ihr Geld verdienen und trotzdem regelmäßig Top-Foreigners schlagen. Irgendwann Best of vor oder? Also, ähm, war normal. Ich meine, es war doch jetzt bei einem europäischen Turnier, es war eigentlich über Nerd gefahren noch. Hm, und, meistens, ja, und es äh, war, wann ja, war denn mal wirklich eine große Überraschung in einem europäischen Turnier, wo irgendjemand, den ja. überhaupt niemand auf der Rechnung hatte, irgendwie weit Ja, gut, aber die treten halt meistens gar nicht erst an. Also, wenn ich mir zum Beispiel bei naja, also den so so ganzen die... Freemac-Turnieren war ja immer 64 oder 128 Leute dabei. Ah, ja, gut, das stimmt. Und die Online-Qualifier Online für IEM, ich bin ja auch viele mit. Also gerade in Europa, in Nordamerika würde ich jetzt schon eher sagen, jetzt besonders mit MLG ohne Open Bracket, dass die da sehr wenig Möglichkeiten haben sich irgendwie mm, zu beweisen ja. mm. Aber in Europa, der Streamhack, du hast IEM, was haben wir noch? Assembly hat man. Wie, das gibt es nicht mehr? Äh, doch, aber die haben halt nicht mehr dieses Asus Rock Turnier gemacht, ah, sondern okay. nur so ein kleines, was okay. dann Elfie vermutlich gewonnen hat. <lacht> ja, I-48 gibt halt noch. Ja genau, das ist und ganz cool, dass die I-Series jetzt... Ja, man, man weiß halt auch nicht, ob die Leute so viel Zeit investieren. Ich meine, ja, das ist ein ja. großes Risiko für sein Leben, wenn du jetzt sagst, ich versuche äh, jetzt Programmer äh. zu werden. Ja, eben. Und zum Beispiel... Ähm, Nomi es ja jetzt quasi gemacht, oder macht's noch, glaube ja. ich, ne? Nomi, der Protoss, der Pro Pro Pro -Pro Deutsche. Der spielt ja jetzt eigentlich nur noch Starcraft. Also, der ja, hat, sein. Sein. Da hat er sich das nochmal vorgenommen, mhm. nur so letztes Mal das anzugehen, ich weiß gar nicht, wie... Ja, ich glaube, verwechselst du es gerade mit dem hier, der auch aus der Nähe von Leipzig kam? Oder war, hat er nee. eine ähnliche Geschichte hinter sich? Lomi ist bei Leben. Ah, okay. Lomi ist ja bei Next Gaming mit. Ah, okay. Den Hm. Aber ja. zum Beispiel. Ähm, also da bleibt es dann abzuwarten, wie, wie weit der kommt, was der leisten kann. Ob der Ko äh, Deutsche besiegen kann oder Europäer eben. Hm. Ja, aber ich, ich meine, das kenne ich ihn allein schon aus Streams von ProGamer. Ne? Ja. ja, der war auch schon bei Mori im Studio und alles ne? Ähm. Aber also zum Beispiel Wellmu hatte, glaube ich, war das gestern den Zotac Cup gewonnen? Wellmu ist äh, seit ein paar Monaten in der Schule fertig, so richtig gut. Ja, und weißt du, solche Sachen sind halt, das, das ist das, was ich meine. Na, aber das zeigt ja eben, dass wenn du anfängst Vollzeit zu spielen... ja, naja, sag mal, mal, Welmu war, vorher als, als er noch Halbzeit gespielt hat, war ja schon ein Topspieler. spieler mhm. Und in dem Moment, wo du da... Also er konnte halt regelmäßig irgendwo gut mithalten. Und das ist halt der Unterschied zwischen Vollzeitspielen und Nicht-Vollzeitspielen, das ist halt dieser, dieser kleine Sprung. Aber nicht jeder, der jetzt irgendwie... Also es ist im Endeffekt so, wenn du Halbzeit spielst und mithalten kannst, dann hast du eine Chance. Wenn du halt vier Stunden am Tag spielst und nicht mithalten kannst, dann wirst du auch, wenn du acht Stunden spielst, nicht mithalten können. Also es ist schon irgendwie so ein bisschen special also dass nicht jeder kann es machen. Du weißt, man könnte es, wenn man probieren will, würde man erstmal vier Stunden am Tag spielen ungefähr. Und wenn, dann sieht man, wo man steht. Ja. Ist, ja, denke ich schon. Ich glaube, jetzt kann man das machen, weil Hotz noch neu ist. und Jetzt quasi genau. frisch einsteigen. So. Ja. Das, das ist noch nicht alles so fix, ne? dass es nur darauf ankommt, was ich an Mechanics habe. Jetzt kann ich wirklich noch mit neuer Idee oder so. damit ja. ne? oh. Apropos Ideen und... Äh, Wie zum Beispiel mein eigenes äh, Ideen und äh, ja, Creative Gameplay. Ähm, was wa, was hast du von Darius auf der AM gehalten? Also hast du mehr erwartet, oder? Naja, der Schlüssel waren halt die z mhm. Die haben sich leider nicht verändert. Die sich also, dass er gegen also. Dream und MVP verliert, war logisch. Das wusste Sowohl, ihr. also, es <lacht> ja. wäre auch in Leagues of Liberty, hat er vielleicht gegen Dream eine Map geholt, aber hat er ja auch, in Katowice hat er ja 1-2 gegen ihn verloren. <lacht> aber in Hotz war es klar, dass es 2-0-2 wird zurzeit. Mhm. Ja, und ZvZ halt, mutterling ist halt schon eine Umstellung von dem vorherigen Roach. Vorschalter den hm. nur gegen Krabby war halt wie ja, erwartet. <lacht> ja, ja, da ist er ja, glaube ich in Offline-Turnieren 5-0 gegen ihn oder 6 oder so. Okay. Und, da, da, ja. und hat sich inzwischen das äh, diese sage ich mal äh, Turnieraufregung so ein bisschen gelöst? Also, ja, ja. Also das ist eigentlich seit seit dem Home Story Cup mhm. seit dem letzten. Nein, da war der da dann, dann cool. regelmäßig Round of 16 eigentlich. Oder round, round, round of E. Ja, und und dann. war und ja Tree oder Tremek Booker das war Round Eight, dann 3MAC Finals war da ja, hat der grobe überstanden, dann in der Round of 12 ausgeschieden. Dann Homesaw Cup Round of 8, Katowice Round of 8, gut jetzt IEM, alles Finale, krass, krasse Gruppe und auch nicht so gut gespielt. Naja, und jetzt I-48. Das Woche. ist kommendes Wochenende. Richtig? Ja, das ist nächstes ist das Wochenende? Es ihr, oder? Ja, 10.000 10. Pfund. So. Das ist oh, ist in Großbritannien. Ja, genau. Falls jemand mitkommen ja. möchte, ich fahre am Wochenende zum Meltdown in Berlin. Ich dachte, du sagst jetzt zum iPhone. <lacht> ja, aber ja, das, das ist weißt du. Auf nach Telefon. <lacht> nee, das nicht, aber vielleicht hatte ich überlegt, also muss ich mal Take fragen, aber eventuell Coverage machen von dem, von dem Turnier, was sie jetzt bei Ihnen machen Der zu Hause. Den Team Story Cup. Team Story Cup, ja. -Story -Cup? Was passiert da? Also, ich habe noch nicht, ich weiß nur den Namen. einfach ja, acht Teams. Ja, Klammer. und die machen Klammer. halt, spielen glaube ich oh, okay. über zwei Wochen, vier Wochen, irgendwie sowas. Und ähm, ja, Ach, Finale ist dann glaube ich weit bei aus. ihm soweit. Nee, vorher nee. nee. <lacht> online. Nee, nee. Geil. Vorher online und ich glaube dann irgendwann halt bei ihm das Finale. Also, Aber so viel <lacht> Information habe ich jetzt dazu noch gar nicht gefunden, ehrlich gesagt. Die ich kann, kann sagen, dass es das mit, mit gemacht. Gemacht. Ja. Ja. Das ist Neues, neue Formate. Aha. Das hat er dir gesagt, oder was? Nee, das hat er gepostet. Der arme Kerl der kann im Moment nichts essen. Was? Wow. <lacht> der <lacht> hat irgendwie mit seinem weiß zahn der hat da rausgezogen gekriegt und... Oh. Intravenös, ne? Echt ein bisschen traumhaft. Also, der Team-Story Cup. <lacht> es startet am 20. März. Sechs und glaube ich klein. <lacht> <lacht> ja, wow. ja. Ist das so? <lacht> okay. Und, also äh, er stand halt oben auf dieser Bühne und da war das, das hörte das gar nicht so auf. Wir feiern, irgendwann trat er halt runter, weil ich so wollte halt. Ich, halt, ich habe nur sitzen muss sehen. Muss Tom sagen, dass wir ja, das so die ganzen Probleme, die sind alle zwischen Meter 70 und Meter 80. Ja, das haben wir ich ja auch äh, Oh jetzt, ich kann nicht mehr Probleme. sagen. Ja. Es, es gibt, es gibt. Ich habe noch eine Ausnahme. Ist vorbei, ist raus. Wir müssen ja. so, die ganzen ja? alle nebeneinander stellen. Da wird was, wartet ab. Ja. Ja, weiß ich, ist es echt so? Ich meine, gut vielleicht, weil es viele, viele Koreaner gibt, ist aber... Natürlich, ich, ist natürlich, glaube ich, auch die, die allgemeine Größenverteilung ja. ist, ist ja klein. bestimmt einfach so eine große Kurve. Grubbys Kopf, der ist bestimmt... Also der, ja, der ist so groß wie Tank. Grubby ist aber auch groß. Grubby ist größer <lacht> als ich. Ja, ich ja. Ja. ja, aber Grubby ist vielleicht 1,83 Meter, oder? Nee, nee 1,83 Meter. Grubby ist 1,87 Meter oder sowas, schätze ich mal. Der, der ist ja. schon groß. Ja, Ich meine, das ist halt bei der Kopf, der nimmt halt dann so viel Qualität, <lacht> <Ja. oder? lacht> Und die Koreaner sind da alle ziemlich klein, oder? Ja. Ja, ja das ja. ist ja. Klar. Bis also auf, auf Nestine. woher liegt das? Der ist oh, oh, ein Riese. So. <lacht> Golden war so klein. Echt? Da dachte ich, es war irgendwie so ein 14-jähriger. <lacht> das der irgendwie vom, vom Coach vom war, war das War der von M Nee. Das war ein liga spieler Nee, der, aber da der war. Klein, der ganze. Ja. Ganz, das ja. war von League of Legends. Ja, sein ja, ja, ja, so. ja das, na League of Legends ist eine Freigabe aus 6 oder wie. Also der sah ich aus wie 10. Ja, ich weiß nicht wie alt er ist, aber der war auf jeden Fall vom, äh, vom League of Legends-Team. Oh Gott, nur frühühmützig. Warst du auf Meter 47? <lacht> ja, das, und der Verein, der sah auch im Gesicht noch so niedlich aus. Ja, vielleicht war er <lacht> auch wirklich erst 12. meine, bei League of Legends. Solange so du. Ich denke, es wird sein ein Online-Spiel, da ist das eh mit der USK, FSK oder wie auch, oder das heißt irgendwie anders, aber es hätte eine Freigabe ab 6 Jahren, würde ich denken. Ich merke immer so niedlich, wie das ist. Außer vielleicht so Pro-Gamer-Kinder züchten will. Ich finde es erstaunt nicht eigentlich, StarCraft mit 12er Freigabe, hallo? Also da hat... Das ist, da US hat irgendjemand geschlafen. Ne, nee, die USK ist doch allgemein... Aber überlebt ja, doch mal, praktisch. vor. wie alt ist jetzt Command and Conquer Generals? Das kam okay, vor das 10 hast, Jahren raus. Pass auf, da hast ja, du das, das Problem, echter Weltkommunikation, also, ja. dass es Meins halt du, ist, realistisch ist, dass es halt... Ja gut, aber ich okay, meine, aber da sterben auch Menschen bei StarCraft. Weil ich ja, sag, aber es gibt, aber ja, mehr Comicartig. <lacht> <lacht> Und außerdem sind das Sträflinge. B ist das auch also der Kulosektor? Das, <lacht> das wird sein. Das ist nicht. Da Und ich meine bei Command Conquer laufen ja keine Terroristen rum mit ja, genau. der Grund, das heißt also die, die, Aber da haben sie dann auch irgendwie die haben dann auch, so, haben Person, diese, die auch die so, so alle so, als wären cyber getan. Die wurden Roboter. Und während in den alten Command Conquer Teilen nur die Bilder ausgetauscht wurden, die unten im UI angezeigt wurden, haben sie so dann mal generell wirklich auch die Einheiten getauscht. Und da gab es solche, die halt so Boden getragen Die waren ja schon immer anders. Genau, die das. waren ausgeblendet dann einfach, die sind dann so verschwunden, wie bei Half-Life quasi. Dann Erstellst steht es dann. explodieren oder so? Ja, ja aber bei Comic-Connecti war es ja. halt äh, war so schwarz wie Schrauben halt. Am, am krassesten war es halt, dass die diesen Bombenträger, also den ja. Suicide-Bomber, den haben die zu einer laufenden Bombe gemacht irgendwie. Ja, vor allem das Fass war das. Ja, ja, genau so. Das war jetzt vielleicht also ja also ich hab, ich habe doch das Original, was sei Dank. Ja, ich habe auch das Original. Aber das Dumme ist, wenn du dir den zero Hour geholt hast, dann wurde es dann halt zu generell. Das habe ich nicht gemacht. Ja, das Addon habe ich auch nicht mehr gespielt. Das Addon war eigentlich ziemlich geil. Also, ich habe es nie im äh, Multiplayer so, sag ich mal, in, in der Leather oder sowas gespielt, aber halt so mit Freunden und da war es richtig geil. Und mit Generella das das ja kein, noch mehr echt das ist Multiplayer. Aber generell fand ich, also ich Multiplayer, das ja auch Multiplayer gut Ist, komisch, das das ist ein langsam geworden dann. Ne? Ja, das ist total anbalanced. Aber, aber ich meine, generell ist es nicht dafür gebaut, irgendwie jetzt dir geile, ausbalancierte 1 v 1 Schlachten zu liefern. Ich gibt es noch StarCraft. Ich schaffe das aber das auch auch Empire -Version 2, Version. Wer, hat, wer hat Bock bei der HD-Version einzusteigen? Ich will einen Viererpack holen. Sobald es mal im Deal ist. Also die Ancient of 2 sein. ist definitiv. Das, da kommen ganz Erinnerungen hoch, das war richtig gut. Ja, und die HD-Version hat eine bessere Auflösung und du hast einen Netcode, der funktioniert. Ah, oh, und machen die verändern die aber ja. was dran? Nee, ich glaube nicht, nee. Weil ich habe nämlich gehasst, dass im Prinzip alles dasselbe Supply gefressen hat. Also so eine 200er Paladin-Armee war ja eigentlich krank. Also im Vergleich halt so, weil ein Pikenier kostet halt dann auch einen Supply, weißt du so. Und dann war so... <lacht> <lacht> mit so einem und dann hast du noch Franken gespielt mit Bonus-Lebenspunkten, und dann kam einfach, kam einfach so eine Pferde und <lacht> <lacht> Ich hatte die konter so eine, ja, weißt du, was? Das, war so, das war so, was spiele ich gegen Kavallerie, spiele ich so Anti-Kavallerie-Einheiten, und dann war die halt, weil alle einen Supply gekostet haben. Man also einfach mal ungefähr den achtfache Wert von Armee bis also drüber heran. Das war so, das, das darfst du halt nicht maxen lassen. Ja klar. Also das mit dem supply verteilung das fand ich halt schlecht, dass alles ein Supply hatte bei Edge ja, Das werden sie nicht damit ändern. Das ist einfach nur aufhübschen. Ja. vielleicht ist ja, aber es hat Blei Oh! Da konnte ich aber spielen. Zum ersten Mal Shortcuts benutzt. Ja, aber das die, keine, die keine Welle bauen konnten, also nur so Holzwelle bauen konnten und dafür das Billignerinfall. Starcraft? Nee, nee. Starcraft. WarCraft 1 konnte man ja noch besser machen. Starcraft. Achso, noch kurze Infos hier zu dem äh, Acer ja. Team Story Cup. Und zwar gibt es da einige Qualifier. Am 20. ist schon der erste, also in zwei Tagen. Das ist der EU-Qualifier. Da gibt es eine Round of 16, Round of 8. Einen Tag später dann die Round of 4. Echt mal? Wollen wir es jetzt in <lacht> Wir können es probieren, aber ich glaube... Da müssen wir mal ein bisschen durchsuchen. Ja. Dann ja. können okay. wir heute nicht nach Hause. Aber geil, dann stellen wir jetzt mal so ein. <lacht> <lacht> wir müssen jetzt leider ab jetzt nur noch spielen. Ja, äh, dann am 23. und 24. sind die USA und Korean Qualifiers. Das spielen ähm, ähm, wir einfach da. Dann irgendwie ja, nochmal <lacht> eine US-Qualifier <lacht> am 24. Ähm, und dann, das Finale wird halt bei ihm zu Hause ausgetragen. Was ist das? Ein, zwei Teams einfach nur, oder was? nehme ich mal an, das ist, obwohl es wäre wär zu wär wenig eigentlich, da könntest ja. du ja nicht mal einen Abend füllen. Naja, ja, das haben die IPL doch auch gemacht. Ja, äh, aber ich da ja gegen Team Liquid, machst du best of nine? Und hoffst, dass es nicht so deutlich Ja gut, aber ich meine, die, die kommen halt an, die sind dann im Hotel, die fliegen den Flug bezahlt. Da hier das Las Vegas? Na? Das ist das mal das nicht mehr okay, oder was? Das ich war so, immer. Dabei so, ja. wird vermutlich abgesagt, alles ja, ja. und dann wird abgesagt, aber dann kam auch nichts nee, nee, danach also mehr. Also, nee, ich also hab auch nichts mehr gehört, seit wird Okay. okay. Seigne, schade, weil IPL war von Production. Ja, es ja, sah immer ziemlich geil ja. aus. Also die erste IPL, die ich so mitgekriegt habe, ich glaube das war die dritte, wo Stefano dann gewonnen hat, das war einfach so geil. Also super, super Production Value. Ich, ich habe jetzt jetzt mehr war zu einfangen gedacht, Ich dachte, irgendwie habe ich vielleicht was verpasst oder so, aber echt schade, dass mhm. da nichts mehr kommt. Ja, also Rumor ist, dass es wohl von Blizzard aufgekauft wird. Aber das ist noch, sage ich mal, richtig... Ja, also ich weiß es auch nicht. Ich meine, das, das würde halt für Blizzard schon einen enormen Schritt mhm. bedeuten, weil das hat... Also zum einen machen sie sich ein bisschen Selbstkonkurrenz mit ihrer World Championship Series und ähm, vermutlich wird es dann auch da rein integriert, wenn sie es machen. Mhm. Wer weiß. Es okay. ist halt irgendwie so ein bisschen die Frage, wie sehr sich Blizzard in dem E-Sport selbst eigentlich... Äh, ich sie das gar nicht so sehr machen, sondern ja. die anderen. Sich aufs die anderen unterstützen genau. und ja. aber <lacht> ja, genau, genauso ist es. So und lustig. WCS reicht eigentlich. Das finde ich schon gut. Das, das war gut. aber extrem geil einfach. Also auch das Barcroft, was sie dazu gemacht haben, war super gut. Und auch einfach das, das Konzept, dass du wirklich in jedem Land genau. rein. Ja. Es war ein bisschen ja. schade, dass bei Korea nicht so viele mitgemacht haben, aber. Also. Da war doch dann kein. War da da war da da doch dann nur Protoss. Protos, da kam nur Protoss. Ja, rein. genau. Der ja, Top 8 waren Protoss. Ja. Oh. Ich erinnere mich auch noch, es war traurig. Und dann haben die Protoss immer noch herumgejammert, dass sie immer verlieren. Hm, ja, cool. ja. Ja, und ist zu Recht GSL ziemlich abgeräumt, ne? Was? GSL hat in Sachen Zeit lang ganz gut. Ja, ja, das eben. Ein ja, ja. Eine, eine, Das, das, das Problem der Protoss ist halt immer, dass PvP so volatil ist, dass die guten Protoss immer gegen die schlechten Protoss verlieren und dann. Mhm. Von denen hat er schlechten von denen halt gegen ja, ja. Das ist halt so ein bisschen, das hat denke ich, das Terra auch so oft gewonnen hat, weil die haben halt nie das Mörder verloren. Der hat eigentlich immer der Beste gewonnen. Und das hilft dann halt schon. TVT hat nie der Terra verloren. Naja, nee, also nie, also ja, also ja war, ich verstehe Da gab es auch halt mal wirklich, äh, hat irgendjemand mal hier einfach mal basierend auf der elo zahl mhm. geschaut, wie oft dem Mörder-Match halt. Ja. Und weil halt in Terra Terra hat halt so irgendwie über 90% der mit der höheren Edo gewonnen. Okay. Während in Protoss waren es so irgendwie 55% oder so. Ja, das ist schon Von daher. Das ist doch ein echtes Problem. Ein Match hat mich so beherrscht, das ist ja eigentlich immer. Ja, gibt es aber viele, die. Mhm. Weil die spielen eine andere Rasse. <lacht> <lacht> Ja, das hat er jetzt ja auch wieder gelassen. Der spielt ja auch. Das kannst du aber halt noch nicht in jedem Turnier durchziehen. Ne? Also manche Turniere ja, ist genau, manche äh, müssen. Also, glaub, bei es verboten. Ich glaube, bei Dreamaxx Beispiel nur, darfst du es nicht machen, oder? Du darfst nicht innerhalb eines bestes 3 ja. Wechsels, aber du darfst allgemein wechseln. Ach echt, das geht? Ja. Aber das es gibt ja bestimmt viel. auch es Turniere, gibt, wo es Es gibt es auch TSL kein Turnier. Es sei denn vielleicht noch OSL, aber in jedem europäischen, nordamerikanischen Turnier darfst du wechseln. Okay. In IEM circa innerhalb von The Best of Three. Das, das ist geil. ja geil. Aber das macht er nicht mehr. Das musst so, ja. mhm. so kurz vorher vom Laden. Ich weiß das so nicht, soll die Trüne vorher nochmal umstellen? Das ist, das ist also ja. Ja. die. Ist die die spieler werden das davon dann machen, denke ich. Weil Proto haben das auch gemacht. Hat. Genau, hat das, das wollte ich noch sagen. Aus kenne sich das, das nämlich noch. Die wollten dann, was ich nie zerstört habe. den einem Zerf? Genau. Auf Guillotine jay war gut den ZVZ. und hat er das gemacht? Ja. Um deine Nacht zu überraschen, keine Ahnung. Sie <lacht> <lacht> schnell machen, bevor das Carnster Spiel lädt. Ja, ich ja muss schon sagen, Hab ich habe das auch hin und wieder einfach gesehen, was die Leute machen. Ja. Ich weiß, aber es muss schon machen. eine krasse Umstellung sein, wenn du auf einmal dann das gegen jay in Talon spielen sollst. Ja, aber die können ja auch off rails spielen. Ich wollte gerade ja, sagen, die spielen ja off rails so. dafür können wir doch gegen Kars noch im terra Ja, gut, Dario hat ja auch Ja, der ist natürlich aber... Als Protoss gegen Snoot. Hat er eigentlich nochmal überlegt, eigentlich auf Random nicht. zu wechseln? Nee. Auf Random nicht mehr? Nee, nee Random nicht. Protoss hasst er einfach zu ja, sehr. Ja. Die Kolosser Kolosse macht, du, glaube ich, nicht. Er ne? mag ja, allgemein so ist Protos. Halt Protoss halt so dieses. Ich sag, das ist ein Deathball. Ja, ja, ja. ja. Ich ja. laufe rum und irgendwie alles so passiv. Ja. und... Das arrangiert sich nicht so mit seinem Spielstil. Nee. Habt ihr bei Ion gesehen? Äh, Scarlett hat Spartan zugeschaut, so wenn er gegen Brett gespielt hat, oder weiß ich nicht. Da stand das Scarlett und auf einmal hat sie. wusste <lacht> saß ja Das hat auf der Bühne und ist immer, immer so weg, ja, Das war geil. Jetzt ist dann geschlafen. angeschlafen. Ich verpasse immer das Beste. das sah wirklich gut aus. Jetzt war wirklich so, guck mal da, das ist Scarlett und dann immer so wirklich der Kopf. Immer so, hm. Also mit der Kamera gezoomt wahrscheinlich. Ja. Das war geil. Ne, die Kamera war nicht drauf, aber wir haben es halt gesehen, weil sie dann vor der Bühne mit Achso, naja, manchmal ist sie ja in der Playerkamera mit drin gewesen. Achso. Ja. Nee, die ja. haben ja auch mal schon schräg gefilmt. Mhm. Ja, das war ja wie sie mal <lacht> Habt ihr schon gesehen? Von euch gibt es auch ein Bild irgendwie auf Facebook von irgendjemandem. Was? So auf Schwarz-Weiß <lacht> habe ich gestern gesehen. Ich weiß nicht, Nein, von... von Eva. Ja genau, von Eva war das. ja. Da seid ihr mit drauf. Ich bin aber nicht mit ihr befreundet, glaube ich. Bist du mit ihr befreundet? <lacht> nee, aber die hat mich da protekt. Ah, du bist getaggt, ja? Ja, ich, ich, ich, ich stelle das immer wieder aus, aber irgendwelche können Leute mich immer wieder taggen, also ich so auf Facebook halt. Sehr gut, gut zu wissen. Danke, Mark Zuckerberg. Und wer hat uns fotografiert? Die ah, die haben am Anfang neben uns das, ja, okay, okay. Hast du neben uns? Mhm, ja, ja, ganz einfach. Du bist ja auch rumgerannt, das war aber okay, also. War das schön, dass du bei uns warst. Ja, ich spazier mich vor. Ja, fand ja, ich, ja, genau, ja, finde ich gut. Ich dachte ja, dass ihr dann vielleicht die anderen, also hast du sonst bei Dario so dazu gesetzt, wir hätten sie einfach zusammensetzen können. Nee, anscheinend ja, bist du wieder antaggt. Un also. Nee, oder, oder ich habe eingestellt, das sollen nicht sehen, wenn ich getaggt werde. Ah, okay, das kann ich, ich auch keine sagen. Keine Ahnung. Aber irgendjemand war da noch getaggt. Dario. Das macht Sinn. Ah, ich glaube aber hier müsste es dabei sein. Ich denke, Christopher wenn sie getaggt haben. Ja. Hier ja, ist doch dieser Typ da. Dieser total der der so gute kraft, der fast mal eine Map geholt hätte gegen Ja. Das genau, Bild ja. auf jeden Fall fand ich ziemlich gut. Da war noch ein anderes, wo es irgendwie geiler aussah. Was machen diese Wiesel hier? Hast du was gegen Wiesel? Die sind die Was das? Ich glaube, das ist es. Ja. Hier seid ihr alle. Ach, zu das reden. ist das, wo Haso, ob sich mit Freundin direkt, nämlich ich die Quetsche. Mhm. Ja, du saßt dir ja schon fast auf dem Schoß. Ja, ja. Boah, war, so. Du wolltest ja. doch fragen, das ist deine Frage. Ja. Ich wollte sagen, Haso echt. Die? <lacht> Was? Ich hoffe, er guckt nicht zu. <lacht> ja, einfach nur so, weil das halt wirklich. Ja. War jetzt nicht schlimm, aber es ist wirklich einfach nur so. Konntest es nicht glauben, ja? Nee. Aber die ist eigentlich ziemlich nett. Wir waren letztes Jahr zur Gamescom waren wir irgendwie zusammen Party machen und die waren eigentlich beide übelst nett. Aber die sind relativ zeitig gegangen. Ich weiß nicht, die hatten wirklich irgendein Mini-Turnier noch am nächsten Tag oder sowas. Ja, das war Wahnsinn. Ja, das seid ja berühmt jetzt. So ja, ich, soll ich euch auch noch. Boah, dass du nochmal, der weiß. Der kann ja, äh. <lacht> ja, ja. Schiffen für eure mach hier den gerne was das, was Nee, das, was so, unter uns ist, was machen die da? Oder ja, das sind, da sind da da oh, nee, die da was an? Ach nee, die hauen bitte Okay, ich, ich, ich habe irgendwie nichts ja. erkannt, deswegen. Weg ist die Zukunft. Aber 130k im Melchi-Finale? Ich meine, es soll ja wohl als Spieler ziemlich Spaß machen, aber auf dem Redstream oder so war ja 130.000. k Das war richtig krass. ziemlich cool. <lacht> Das ja, wo ich das auch überrascht war. Auch nicht unique, oder, ne? also Wie war das? Bei hier bei dieser MyStarCraft-Statistik? Wo der HomeStory-Cut ja. bei den einfach einfach der zwei 2. Meister? Ja, mhm. HomeStoryCut ja, 5. Ja, geh mal, die haben da irgendwie aber so die Entwicklung nur, der Zuschauerzahlen. Achso, sind das aber nur europäische Events oder sowas vielleicht? Äh, ja, oder? Was ja, war ja, da noch drin? Ja ja. ja, ja. Aber es ist trotzdem war ich überrascht, dass er das bei MyStarCraft ist. Das ist einfach ein auf, als News oder was? Ja, okay. aber es ist schon... Bei England waren da. auch viele Zuschauer, 30.000 ja, genau. ja. Ist das das meiste für Starcraft äh, 2? Ne, wir hatten schon mehr. Ich, glaub ich glaube, 180. Die Prometheus Final ja, oder. Genau, und dann Die hast du 2011, 2011 Final, das schon 570.000 oder so. Okay. Auf einen Krass. Dann mhm. okay. Das war ja. halt auch übelst überrascht. Und was, nach was ist das? Concurrent. Ja, also gleichzeitige ja, ja. Zuschauer quasi. Ich meine, 55.000 wollen wir Ja, klar. Was ist das, ganz recht? Das, das ist der Okay. Und das sind aber MGs noch... sind ja jetzt echt nicht nee, dabei. Ja, nee. Nee, MGs würden halt das ganze jetzt nochmal verdoppeln. <lacht> <Ja>. <lacht> also Und Vergleich. ist WCS dabei? Weil das hat er doch auch 90.000 oder so. 100. Mhm. WCS ist nicht dabei, Iron Squid ist dabei. aber auch nicht da ist auch dabei. Aber Iron Squid Chapter 2 hatte das nicht mehr als 40.000 Viewer? Ich dachte schon. Ja. Die haben da, ich weiß... Diese worte die Streams, da steht doch immer nicht da, wie viele Zuschauer nee. die haben. Ähm, bei Iron Squid kann es sein, dass es, weil es ja Concurrent Viewers ist, dass sie da vielleicht nicht alle Streams zusammengezählt haben mit den verschiedenen Sprachen. Halt es <lacht> ja, ist halt kompliziert zu sagen, muss... wie viele Leute schauen beide Streams. Hm. Das, das ist halt das ist schlecht an. Ja. Aber auch mit dem Red und Blue Streams kann sein, dass beides... Na klar, ich ja also, auch, auch beide. Ja, genau. Ja, aber es waren ja also 100, 100 bis 120.000 auf Stream. Ja, genau. Aber es können halt auf ein Einstream können nochmal 20.000 neu sein oder auf du kannst beide in 360 holen. Ja. Und ich kann auch, ich, Wenn es gut läuft, kann ich auch einen 480 holen Aber auf 360 laufen lassen. Ja. Oh. Du kannst dich schon fast ja. Aber MSG-Entwicklung ist halt schon heftig. Also ich frage mich echt, wie sich das rechnet. Das kann mir irgendwie kann ich mir das nicht vorstellen. Ich meine, die haben halt ziemlich starke Sponsoren, ne? Okay, ich bin spannend. noch mal gespannt, was Red Bull dieses Jahr so macht. Sollen sie nochmal so was Lustiges machen wie dieses? Was wir ja, machen? und halt auch, ob sie nochmal <lacht> ein richtiges Turnier aufsetzen. Also ich meine, Red Bull ist halt Der immer Bull selber, macht alles. Warum die machen alles. Nicht machen? Also die, haben, die verdienen halt so viel Geld an jeder Dose. <lacht> das ist unglaublich. Und dadurch können sie halt einfach solche Investitionen tätigen in solche, sag ich mal, neuen neue Felder. Klar, ich, verkehrt, ich kann ich nur mit dem mal eine Dose Red Bull gekauft habe. <lacht> ja. Nur Ich habe noch so ein geschickt, ich habe noch so ein Silber auf dem Schraubeschichte und sowas, aber ich habe noch nie einen gekauft, glaube ich. Echt, glaub, glaub traue doch, raus. Also, <lacht> <lacht> Im Club sicher. <lacht> <lacht> in der Dissens Noch nicht mehr Fall. Ja, du in dem musst live unterstützen. Ja. Red Bull gives you links. <lacht> genau. <lacht> mit dieser Säule. <Sohine. lacht> ja. Ja, also, ich bin auch echt auf DreamHack gespannt. Ich denke mal, dass die ihre Viewerzahlen auch nochmal richtig, richtig erhöhen können dieses Jahr. Ach, was gibt es ja allgemein? Es haben jetzt ja gerade alle irgendwie doppelt so viele Zuschauer wie vorher. Ja, ich hoffe, dass es halt so bleibt. Das auch als Stream-Moderator gerade etwas nervig bei dir. Ich bin nur Ben, Ben, Ben. Die ganzen will ich da auch sehr professionell. Jetzt wir lol. Kannst du nicht direkt schalten zu Banding auf so ein Lol-System? Das ist schön, wenn man da wieder einfach 5000 Zuschauer hat. Ja, schau ich Ja, da hat er doch viel. Ja, ist die Frage. Also ich denke mal schon, dass es wieder weniger wird bei Ja, und, ja also und, dann und dann kommt wieder Legacy auf die Wand, dann geht's wieder hoch. Und dann ist eben die Frage, wie gut ist das Spiel wirklich, ne? Also wie viele Zuschauer bleiben... Na gut, bis dahin haben wir noch drei Jahre. Ich glaube, da kann sich dann Blizzard noch was einfallen lassen, und um das Spiel... Ja, was sich einfallen lassen? Ich meine, ich Na, überlegen das wir doch mal, was noch fehlt aus Brutal. Ja. Ich weiß, ich <lacht> bei Ihnen getankt, das Aber ich meine, Warcraft uh. hat auch neben Brood War äh, existiert und War ja. war das Spiel, was mehr gespielt wurde. Ich frage, wie es dann wird. Also, ja, wo auch mehr, mehr gespielt? Außer von Korea. Wollte ich sagen. Hier auf jeden Fall. Aber auf hier mir, ja, das, das mag sein. Also ja. ich kann mir nicht vorstellen, dass es wirklich zwei real time strategy games gibt, die große Zuschauermengen mengen locken. Also im Moment nicht. Später vielleicht. Das wäre schön, aber... Weißt du halt nicht, ob... Von Blizzard jetzt Was du? Halt Na allgemein. Also, ich denke ich weil ist nicht. Ort, weil so weil so LOL. LOL... Ich meine... Ja, es ist, also ja ist ja schon ein realtime strategy Achso, okay. Was halt... ist echt halt... Strategiespiel. Also, jetzt nicht in ist, sondern das hätte vielleicht eine Chance, so Leute irgendwie abzudrücken. Ja, so, ja, so das ein teambasiertes Spiel, was irgendwie wie ein echtzeit strategiespiel ist. Ja, eigentlich okay. Starcraft halt vorstellen. im Team-Modus ja. nur gebalanced. Ja, jetzt Starcraft funktioniert im Team halt nicht. Also, ja, wieso Tradition nicht? Vor. Ich meine, man könnte es halt schon Also, es also ist momentan die, nicht darauf die, ausgelegt. die einzige Variante, wie du erstmal Starcraft überhaupt im 4 gegen 4 balancen könntest. Ja, 4 gegen 4 wäre extrem. Oder 5 gegen 5? Oder was auch immer nee, meine halt du halt so müsstest two nicht meine, müsste voll ja. von dem Gedanken verabschieden, dass äh, die Einheit, dass es die gleichen Einheiten gibt, wurden und dass sie die gleichen Stats haben, weil du kriegst es niemals für mhm. one, v one und für Team Games gebalanced. Mhm. Du müsstest wirklich die Balance komplett auch das Team, team B auswischen. vielleicht irgendwie bestimmte Einheiten rausnehmen, andere dafür rein. Man hat ja eine Kamera gedacht, andere dann könnte man es vielleicht balancen. aber so, aber also das ist ja allein schon die, schon die Faktoren, die ja, ja. Natürlich. ja, ja oder ja. halt irgendwie gar keinen oder. Gar kein StarCraft, sondern sowas, wo du halt zwar verschiedene Fraktionen hast, die aber nur eine andere Farbe und ein anderes Design haben. Allein schon, so wie du die, die Rassen wählen kannst. Wer ja. Welche Rassenpaare gegen welche spielen ist ja. der Alter! Naja, jeder hat ein Terra, ein Protoss, ein Zerg und ein Render. Das, das nächste Mal wieder Zunge ja, das wäre aber eigentlich das gar nicht schlecht, wenn du ja. so, ähm, wenn du quasi 4v4 hast. Aber 4 v 3 ist eine Katastrophe in Spotify. Ja, da sagen wir 3v3. Ja. Das, wär das wär wäre quasi so. 2, 2 gegen 2 funktioniert irgendwie ja. noch. Irgendwie ja. ja genau. Aber alles früher. Ja. Das ist früher. Koris Carnage, Troll, Beto nicht. Aber 3 gegen 3 und dann jeder muss eine Rasse spielen, dass du quasi die Teams. Dann hast du halt solche festen Rollen, wie du es ähnlicher wie bei einem MOBA hast. Und ähm, Leute können quasi Fan von dem einen sein, weil er einen besonders coolen Spielstil hat oder sowas. Und immer den anderen zum Beispiel irgendwie in der letzten Minute aushilft oder irgendwie sowas in der Art. Weil er immer schön ja, hier schön, schön Geld ich. dem anderen schenkt. Ja, also, weil einer gut. dem anderen den Zerg alles Geld schenkt, und der eine Milliarde gut lassen noch. Ja, genau. Ja. <lacht> ja, ist relativ unwahrscheinlich, dass sowas passiert. Ja, aber eine 2v2, 2v2 Professional League wäre schon geil. Ich würde halt mich mehr darüber freuen, wenn es so in Europa mehr Teamligen gibt, die auch ein bisschen cool zum Ansehen sind. Also die koreanischen Teamligen sind ja cool. Ja, ja. aber Die sieht man die haben halt den, auch den auf Vorteil, den dass sie alle in der Stadt holen. Ne? Ja, das stimmt. <lacht> das ist halt hm. der größte, man kann ja über Korea planen, kannst du das vertreten, der größte Vorteil, den haben wir, ist einfach ihre Bevölkerungsdichte. <lacht> also die Verteilung, halt einfach ja. über das Land. Ja. Ja, ja, aber ich meine, es gibt ja, es tickt so, ist ja in Pusan, aber das sind auch zwei Stunden mit dem Zug. Und das das ist ja, das ist halt alles. Das ist so, wie Wasser. wenn bei uns alle im in, Vogelpied in leben würden. Mhm. Das ist ja verrückt, die Leute. Und voll hässlich dabei. Wow. Hm. Raus, Meinst du, das ist ja, halt ja. quasi der Vorteil für, also wenn du so eine Live-Events ja, machst? Die du ganz, ganz, viel, ganz ist viele Zuschauer. Ja. für ja. Live-Events. Also, ah, ja. also auch weil mache, also du hast Sport Sport auf, hast halt keine Kosten Du kannst die, die Leute Show. in dein Studio holen, ohne dass die oh, extra hinkriegen müssen. Äh, oder die brauchen nicht in die hässlichen Stellen. Das ist halt, während bei uns, da ist ja, schon wenn du ein deutsches Turnier machst, müssen alle irgendwo herfahren. Ja, richtig. Duisburg, da keine genau Ahnung, irgendwo reingebaut, da standen nur Industrieanlagen. Und das ist so dieses ganze Teamhaus, kulturelle Akzeptanz, bla Ich denke einfach, dass wirklich diese Konzentration von 20 Millionen Leuten auf einen kleinen Fleck, dass mhm. das ist halt sehr praktisch ist. Mhm. Ja, also für solche das Sachen ist es ja auf jeden Fall, also ja. gerade für so diese Offline-Events finde ja. ich es halt ultra geil. Ich meine, wenn du dir anguckst, ich, ich habe mir diese National Geographic-Dokumentation über die WCG angeguckt und das war einfach es, diese Stimmung ist halt so unglaublich und dadurch dass du halt ich sag mal das alles ja mehr oder weniger in Soul stattfindet es gibt halt auch keinen vorbei also an keine den Songs also sage ich mal von den Leuten die äh, keine Ahnung haben vom Spiel dass sie es nicht mitkriegen weißt du das ist so als wenn du olympische Spiele irgendwie jeden Tag in Leipzig hättest ja, genau, irgendwie würde es jeder du kannst die genau, dran vorbei ja richtig und die Exposure halt für die für die sage ich mal öf breite Öffentlichkeit ist halt so extrem dadurch und dann kannst du halt Leute auch schnell für sowas begeistern, wenn viele andere auch dazu abgehen. Du jetzt sowas wie Starcraft in der, in der, in der Sportschau hinten mit drin haben. Ja, plötzlich sieht es halt einfach jeder. Das würde aber nie, also würde nie passieren, solange die Koreaner so viel haben <lacht> denke ich mal. Ja, du hast keine, du hast nicht so wirklich diese, sag ich mal, likable personality. Also so. Das finde ich, das hat man bei der IEM schon ein bisschen gemerkt, weil die Seerehrung, die war halt, im ja. Schlag vorbei, da hat nicht Obwohl das natürlich so auch es hat halt nicht MC gewonnen, zum Beispiel. Ja, ja, mit der ja das ist schon besser, aber... Oder auch schlecht mhm. mhm. Aber ich frage mich jetzt halt sowieso, wieso schaffen die es auf der IEM nicht so eine Stimmung wie bei der MNG zu erzeugen? Also wenn ich ja, mir da angucke, wie die Leute abgegangen sind während der Spiele, ähm, ich, danach, wenn wenn wenn sie gefeiert der, haben... wenn du der Katowice anschaust, da hatten sie die Stimmung. Das ja, ja. hat es ja, das das das auch, auch geklappt. Ich okay, verstehe. das Problem ist, die IEM macht zum Großteil auf Messen. Ja, auf Messen hast du einmal lauter, lauter ja. Geplärer dringend rum, du hast äh, irgendwie scheiß Stühle, du hast keine Tribünen. Okay, hat Image irgendwie auch nicht, aber, aber du hast halt auch viele Leute im Publikum drin, die irgendwie auf der C Witz oder genau, auf der die Jense Jense kommen. Nur, und und die gehen jetzt mal woanders hin. So, das ist <lacht> eigentlich das Hauptproblem. Na ja, gut, und packt die Leute in ein Stadion, wo es ein bisschen steiler ist. mit ja, genau. den ein paar Rasseln oder ein paar ja, ja. <lacht> <lacht> ja! Zu Gamescom gab es letztes Jahr diese komischen äh, Plastikdinger von Nein, Bridge. Warum gab es nicht? das? Ja, die doch waren nichts. nach dreimal Klatschen kaputt. Ja! Das war so ein bisschen ja. Ja. Ich glaube, die hatten die Angst. Ja, der Klatschmacher. Ja. Ja. das Da ist übelst laut. Also Defense! <lacht> ja. Ja. Der spielt ein Tickspul. Ah, Defense! <lacht> Stockholm hat eine ganz andere Stimmung. Ja, da bin ich auch echt gespannt drauf, da freue ich mich auch richtig. Wenn die Leute mich ausboomen. Ja, ja, ja, ja. Sie dies nicht aus. Ja, klar. Wir werden eh nicht auf dem Stream gezeigt, ne? Aber ja, dann ja. Dann Wobei du vielleicht noch dich kennst, noch ja. läuft. Ja, du wirst wieder erwähnt, hier, der spielt auch mit und dann sieht man nie, was ja. man. Stimmt, im Stream warst du ja. auch nicht zu sehen. Mori wollte mich eigentlich gegen. Ich glaube, der macht den Matten Karsten, aber dann hat er doch irgendwie über Dario gekastet. Ich weiß so. nicht, wieso. <lacht> Wie sieht's aus? Steht das mit dem Nackt noch? Das ja, wenn ja. ich gewinne. Ah. Das reicht uns nicht. Die Chance ist zu wenn gering. Wenn du eine Map holst. Wenn du eine Map holst. Ne, aber Nein, mach, du rechnen, du rechnen. Ja. mach doch was realistisches, mach doch sowas, dass er irgendwie auf die Stage geht und ein langham ist Tanz oder sowas in der Indie, also Ja, aber mit dem LES-Plakat auf dem Gesicht geklebt. Ab wo LES-Plakat, wir müssen unbedingt welche drucken. Flaggen. Flaggenballer. <lacht> ja. ja. <lacht> ist <eine> riesige Flagge. <lacht> Ja, sollten, also, T-Shirts werden wir halt wo Sollten wir uns mal überlegen, wie sie aussehen sollen? Oder so. Ja, also, wie gesagt, ich warte eigentlich darauf, dass dieser Typ, der uns beim Barcraft angesprochen hat, mal da was reinpostet. Oder wie halt typ? irgendwie. Du wolltest doch mal wegen Trikots gucken. Ja, habe ich. Also, ich habe erstmal überlegt, also, ich wollte erstmal wissen, was wir richtig wollen. Ja, na, also, Ist ich, will halt, ich will halt was anderes als so ein Standard ich habe so also ja, wie das ja, hier ja, halt das quasi, quasi ein Bild, wo ja. einfach nur dieses Bild in der Mitte ist das ist mir zu langweilig ich mein, will was Cooles hier weiß ich an einen, einen, einen Absatz und so einen, also ich, also ein, ich kann mir noch Coca Cola ich muss können, nicht zu fancy sein aber irgendwas wäre halt schon ich habe halt wirklich so an, an Fußballtrikots, wo du diesen Flock hast, der irgendwie so ein bisschen, was ist denn das, also als was oben ist, so richtig so Filz -mäßig. Ja genau, also, also Filz gibt halt, also das kannst du bei Spreadshirt zum Beispiel einen richtigen Filzdruck, äh, also, achso ich kann jetzt gar nicht drüben rein, aber ähm, bei meinem T-Shirt ist halt glaube ich der Name als Filz, aber du kannst halt als Filz wirklich nur Text nehmen mit einem vordefinierten äh, Font, also Schriftart. Die dir, die, ja, die, die dir quasi stellen. Bei Spreadshirt oder was? Ja. Ich hab sowas schon mal machen Und lassen. Und dann für maximal mit, glaube ich, Verein, drei das Farben. Das wäre halt geil, dieses, wie heißt das Ding? Dieses Fünfeck oder Sechseck, was wir haben? Hexagon? Wie hast du das genannt? Das ist ein Fünfeck? Du hast, du hast auch immer irgendwas dazu gesagt. Hast Habe ich dazu was gesagt? Also, jedenfalls, das Ding wäre halt geil, wenn man das so machen könnte. Keine Ahnung, ob das dein Buch ist. Ach, geht, Crest ne? meinst du? Ja, genau, das ist der Das heißt Fall. aber, das ist nicht nur dieses Fünfeck, das ist einfach nur das Wappen halt. Okay. Ja. Naja, also. Wenn man das zum Beispiel, könnte man machen? Packen Keine packen wir uns auf die Schulter, wir kaufen wir uns Kuloni cool Uniform. <lacht> auf jeden Fall müssen wir diese wir haben koreanischen Down haben. So Ja, genau. Und dann das zum Beispiel so im Sommer bei so 30 Sand, jetzt im Wusten Echt, mal ja, ja. ich will abzeichnen auf jeden Fall. Zack, so. Ja. ja. ja. ja also also, kommt da alle an mit, so wie russische Generäle? Ja, <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> Ja, für aber jeden s 2 als Sieg, kriegst du eins. Ja. Müssen irgendwelche Sponsoren hier von Umkreis, irgendwelche ja, Bäcker oder sowas. XMG da? ist halt, das wäre geil. Aber ja, ja, also wegen XMG ist, ist, ist glaub das glaube ich auch so Meine oder. größte Aufgabe in nächster Zeit, Dön dass Dön ich nochmal frage, ob es <lacht> da vielleicht eine Möglichkeit gibt. Oh, darf ich aber dann auch ein mal bei Yütschen? Also bei dem habe ich überlegt, ob dieses Logo eben. so geiler natürlich. Da habe ich überlegt, ob farbig oder einfarbig. Also es wäre halt in Weiß würde es auch nicht dumm aussehen. Ich hab Keine Ahnung. Achso, das, das T-Shirt das selbst. selbst. Ne, nee, das, da das Logo. Das äh, Logo. Weiß, also quasi du willst nur den Umriss haben, oder was? Nehm das Ganze, also komplett, aber halt einfarbig. Also ja, dann die Umrisse, klar. Ah, okay. Äh, Im Hintergrund, oder wie? Ich verstehe gerade nicht, einfarbig das Logo. Also du willst quasi einfach nur schwarz... Das ist oder okay, oder was man den dann ein ...weißer Filz auf... Ah, okay, okay. Da steht da immer so Sprüche an den Straßenbahnen hier in Leipzig, die stand letztens vor mir. Richtig ja. so! Da steht doch mal irgendwas, da steht doch mal irgendwas Tolles. Ja. Kennst du doch den Aufdruck immer auf den Straßenbahn, und das stand dann letztens einfach da. Dortmund, Stadt mit Straßenbahn. Ja. Aha. Aber äh, nicht Straßenbahnen, Straßenbahn nennen! Berlin, Stadt mit Taxi. Ja, ja und dann eben, also wir können ja. Du hast einen vom Barcraft, der da irgendwas hatte mit... Na, der, aber das war glaube ich auch nur... Das, der hat auch nur gesagt, er war bei Spreadshirt und hat sich da ein bisschen informiert so, ja, über schon. die neuen Druckarten. Ist das der Typ, der im Vorstellungs... Was gepostet hat? ich weiß es nicht ich, ich konnte mir nicht so 26rum könnte sagen <lacht> also der hat mich auch schon mal angequatscht aber ich hab dummerweise, zu <lacht> also, so viele Leute die da noch mit den real ich ehrlich gesagt nicht alle ich alle wilde Namen also, aber so am einfachsten ist, glaube ich, wirklich wenn wir mal zu Spreadshot oder so hingehen und uns gemeinsam so überlegen was es also was wir wollen und was es also erstmal so fragen was es so gibt ja im Westen ist doch alles größer Döner in Stuttgart <lacht> Da musste ich ein Foto von machen. Ja, das der ist wie ein Und der ist fett. Der Mensch ist fett. Kein ja. Scheiß. Was? Hast du hier schon mal sowas gesehen? Ja. Na, auf den Bildern, die sind da immer davor ausstellen, aber selbst da sind die kleinen. Ja, ich meine, ich bin halt, halt an einem Abend lang gelaufen, das ist direkt an der von Stuttgart gewesen, und da war halt so ein, so ein Rest dran. Und am nächsten Morgen, als ich mit mein dem Bruder umgefahren bin, und ich, ich komme da wieder vorbei, und was soll das? Was? Ja, aber aber die hatten dann nur einen Döner, oder? der nee es in jeder Ecke der, der, der kann aber ja. nicht funktionieren Ehe, der auf der anderen Seite braun ist, ist der, der Läsby. Hier ist ja total komisch der ist eben noch gefroren nach zwei Wochen ja. <lacht> Ehe, das ist krass Na, muss dann sehr schnell noch entehren eigentlich machen wir was zu diesem Computerspiel der Nacht ja und da habe ich schon mit dem gesprochen also ähm, wir wollten auf jeden Fall ja genau, ja, ähm, lange nach der Computerspiele. Also ich wollte halt sowieso mal für die Nerd Night quasi so eine Art E-Sports Präsentation machen, am Beispiel von Star hast du schon mal gemacht. Ja genau, sowas ähnlich habe es schon mal gemacht. Und die würde ich halt einfach da noch mal halten, also wenn sich da jemand beteiligen will, entweder als mit also jemand, der quasi mit präsentiert oder Weil halt Opfer, der irgendwie... Das ist Klaus, er spielt schon sehr lange. er <lacht> <lacht> ja, ist immer noch schlecht. <lacht> ja, oder halt ähm, zumindest nicht bei der Präsentation Erstellung helfen oder sowas. Ähm, und dann habe ich gedacht, könnte man halt da vielleicht einen Hörsaal reservieren und quasi Leute gegeneinander antreten lassen, entweder Leute, die noch nie das Spiel gespielt haben oder Leute von unserer Community und das Ganze halt für Einsteiger erklären, also für Leute, die noch nie ein Strategiespiel gespielt Mobikast haben. Also machen dann, ja. Anfänger. Dann die an gut gegen Roach. So. <lacht> so. <lacht> Im <lacht> Das ist viel zu kompliziert. Okay. Musst mehr haben als der. Ja, ja. ja, aber so, ja, so ein kleines Offline-Turnier-Show-Matches. Ja, genau. Also sowas in der art Um Einfach, jetzt habt ihr diesen Vortrag gehört, jetzt könnt ihr euch das Ding mal in echt anschauen. Ja, und wenn ihr spielen wollt, könnt ihr das dann auch. Was ja. So. Ja. Also. direkt zu der Computerspiel-Nacht? Mhm. Also, weiß nicht, ich. Er hatte mir dann irgendwas gezeigt, ihr kriegt dann eure eigene Ecke. Und dann habe ich so gedacht, ja, Ecke. Und dann... Hat er halt wirklich eine Ecke, wo <lacht> <lacht> so zwei Echter stehen? Und naja, also irgendwie so einen kleinen Hörsaal oder sowas, oder zumindest ein Seminarum ja, brauchen wir halt so schon. Wollte <lacht> <lacht> <lacht> so, Nee. Wieso hast du denn da gesprochen? Wichtig ist so, doch, dass da äh, niemand anders kann. Nee, weißt du zwei so in die Ecke reingehen können, dann spollen halt einfach, weißt also. du? Okay. okay. Äh, fällt mir jetzt gerade aus dem Kopf nicht ein, wer das, wer das genau war. Ja, Jo meinte, der ist ein bisschen komisch, aber. Ich fand den eigentlich ganz nett, Meier. Was, der, der da die Liga auch verteilt hat? In hm, Film? Ja. Der, der sagt, definitiv. <lacht> so stelle ich mir Leute mit dem Keller vor. <lacht> Nichts. Ja, also da können wir auf jeden Fall was zu machen. Und aber als nächstes Event steht jetzt erstmal der ähm, Clan War gegen Aachen an. Die sind gut, hast du geschrieben. Die sind richtig gut. Ja. Ja, die, haben, die haben viele Masterspiele. Die, ja, haben insgesamt nicht Zeit, so viele. Also die haben, so haben nicht die so viele, aber die haben, glaube ich, zwei Teams auch, also, ja, also, also so viele sind es nicht, aber die haben halt quasi Leute, die, ich glaube, die müssen halt irgendwie vier oder fünf Leute haben, die richtig gut sind und dann halt noch, die immer spielen können, weil die anderen lassen sie, glaube ich, zur SC2CL gar nicht antreten, die sind quasi nur so für andere, unwichtigere Sachen. Ja, wir haben halt echt, also wir müssen uns das mal in der SC2CL doch überlegen, wir haben übelst viele Spieler, die ja irgendwie so ein Spiel in der Season machen und dann nicht mehr, also hm. ja, Ich weiß nicht, also... Ähm, wir müssen da immer zusehen, dass wir auch wirklich einen Training zustande kriegen. Weil ich schon, ich, also zur nächsten Season auf jeden ja, Fall. Ja, also vielleicht auch schon vorher das Planen, dass es halt sich schon etabliert hat, bevor die Season anfängt. Hm. Ich meine, wir haben jetzt genügend Leute, die mitspielen wollen. Übrigens auch durch die Exklusivität der Clantex, glaube ich, so ein ja, bisschen. Ja. Ich glaube, das hat echt was damit ja. zu tun. Ähm, ich habe es nicht mal gewusst. <lacht> also, dass das man, das? Ja, also ich habe ja nicht gewusst, dass man nur kriegt, wenn man, ja, wenn man auch mitspielt. Ja, das Atlantic ist so. quasi die Belohnung dafür, dass man mitspielt. Alle anderen hast es du das. Ist, ist nee. du auch? das mich ja, du doch? ich ja zwei, zwei Achso, nee, muss ich mir noch angucken. Ähm, ja, ich würde auch nochmal so in die Runde werfen, wenn jemand irgendwie eine Wohnung hat, wo halt zum so ein paar Leute auch spielen könnten, dass es vielleicht trotzdem noch jede Woche auch offline stattfindet. Also Martin hatte gesagt, und bei ihm würde es eventuell nicht gehen. Ähm, aber da hat es wohl schon mal gemacht, als ich nicht hier war oder so. Da kam, Und da kam niemand. Ja. Und er hat auch gesagt, es wäre halt begrenzter Platz. Also sage ich mal so für. Weiß nicht. Fünf, also vier, vier bis sechs Rechner maximal. Ich meine, gut, bis jetzt hatten wir ja auch nicht mehr, aber hier das passen halt generell mehr Leute rein. Zu oder oder Einfach mal, mal probieren mal. bei Martin. Ja, ich würde es auch 8, mal ausprobieren. Aber ja, vielleicht kann hat. hat. Mehr, auch hier ist es bei dir mit der Wohnung äh, oben drüber oder, oder was? Also wir, Wir haben so ein Zimmer, das ist halt nicht sehr gemütlich. Also, es ist halt einfach ein Zimmer mit einer Couch mit zwei Couches drin. Hm. Und äh, was zum hinstellen, also für Laptops oder sowas? Ja, da sind so Tische drin, drin. da ja. sind schon Tische und Schüler ja. drin. Also okay, also das wäre quasi auch noch eine Möglichkeit. <lacht> genau. Und Steckdosen gibt es auch. Steckdosen <lacht> gibt es auch. Die fällt <lacht> <Das lacht> nicht sein. ganz zentral für die meisten Menschen. Ich ich Brauche einen WLAN-Router oder ich lege das Kabel hoch, wie früher und also Ja, WLAN-Router kann ja sonst sicherlich, also ich habe auf Arbeit noch einen über sonst auch, das geht. Das kriegen wir Wir kriegen Sonst, was. müssen halt alle noch nach Konowitz kommen. Das ist halt schon ein weiter Weg. Ja. Und da wird man auch mit Steinen geworfen und so. Ne? <lacht> also, was du ich bin da gut reingefahren <lacht> und wieder rausgefahren. Ne? Ja, gut. Ja, da haben das eine gesehen, sie eine Gesinnung nicht erkannt, wenn du so schnell durch warst. Wir werden da richtig gute Freunde Ja, also bei diesem clan da bin ich echt mal gespannt. Und meine Idee war halt. Hm? Es, gibt ein, Ach, es gibt noch kein es Datum. Es gibt noch kein Datum. Ich wollte halt, äh, also ich habe ihm gesagt, dass ich die Community erstmal so ein bisschen in Start, also ein bisschen mhm. in Fahrt kommen lassen will und das halt auch mehr Leute vom Clan so mitkriegen. Aber ich finde es auch extrem. Unterbreche ich jetzt? Mehr ich ja, euch erstmal. Also ich finde es auch extrem cool, dass wenn wir das hinkriegen würden, dass wir Dota und Starcraft spielen, weil die haben ja auch gesagt, dass die ein Dota-Team haben. Ja. Wenn dann unser Dota-Team gegen ihr spielt, würde ich auch geil finden. Um ja, zu zu gucken. Die Sache ist halt, ähm, Dota kann ich nicht casten, weil ich nur Ahnung habe, da musst du jemand anderes, das der nicht spielt, ich nicht ich Also Darf ich so kurz reinfragen? Ist das Dota-Team auch gut? Das weiß ich nicht. Dann hat unser Dota-Team nämlich ein echtes Problem. <lacht> Ja, aber ich meine, Felix spielt das den ganzen ja, Tag. Ja. Aber, ja, das das heißt ich auch nicht, das aber alleine, das allein. Es gibt noch vier andere. Aber das ist mit Erik, der kannst doch auch. Der spielt doch ganz gut, ja. Ja, ja aber das, das weiß ich auch selber. Es sind aber ja selber. Ja? Aber hat jemand, der kennt ihr jemanden, der das casten kann? Ich, ich kann das ey. casten. Ich kenn Klar. Die, kennt zehn halt, Helden und. Wir machen einen lustigen Cast einfach so. Na ja, gut, das kriege ich hier hin. Ja, so, was für ein Held ist das jetzt eigentlich so? Dann gucken wir uns erstmal an, was der so kann. Und was haltet ihr von der Idee, das halt so zu machen, dass wir das wirklich wie einen Home Story Cup so ein bisschen machen? Dass wir also, dass drin. wir das hier sind und das machen, halt mal am Wochenende eventuell oder halt unter der Woche. Also man schafft es halt, glaube ich, insbesondere mal Dota und machen. Ja. Ja. Also quasi wie so ein Tages-Home-Story-Cup. Tag, ja. ähm, also, die Idee ist geil, ist nicht so comfortable zum Spielen, aber ja, das man muss ja sein Equipment mitbringen. mitbringen. Ja. ja, also, wenn ich meine Tastatur und Maus mitbringe, schon. Also, ich meine, es wäre auch nicht das Problem, dass ich irgendwie die Leute früh einsammle oder sowas und dass wir die Rechner aufbauen, aber es ist halt begrenzt ja, Platz, sage ich mal. Also mehr ich meine, hier wäre genau halt der ja, Cast, wir brauchen fünf Rechner. Wir brauchen fünf Rechner. gleichzeitig. Für Dota, ah, für Dota, ja, richtig. Aber warte mal, wenn wir es halt noch ein bisschen hinauszögern, sage ich mal, jetzt mal erstmal einen Testrun machen, so offline-mäßig, oder vielleicht kommt hier ein oder zwei Spieler her oder sowas. Und wir machen es im Sommer und dann machen wir es draußen auf der Terrasse, das wäre halt ultra geil. Das wäre ja cool, dann bin ich jetzt <an> den Tag. <lacht> <lacht> auf der Terrasse nein, so hm? du irgendwie? Hm? Ja, ja. Okay. Aber wenn es richtig windig würde, das ist keine gute Idee. Ja. Das ist natürlich cool. Das wäre geil. Das wäre geil, wenn man das dann noch mit Grillen kombiniert. Beim letzten Mal grillen. <lacht> Bevor <lacht> ich das okay. der hat, ja, ja man könnte, Ich könnte mal fragen, ob man unten im... Oder beziehungsweise, was muss ich da fragen? Ich grille einfach unten im Garten. Da kann ich nur ja, genau. was dagegen du haben. Du hast das Recht, glaube ich. Du verbunden irgendwie dreimal äh, pro Saison oder sowas auf deinem Balkon zu grillen. Unabhängig von... Der, also... Da kann sich niemand beschweren, ja, ja, da gibt's Regelungen zu, vom, vom ja, ja. Das muss ich mal nachschauen. Das Recht zu grillen. Ja, du hast, also, so, also glaube, du, wenn du die anderen ausräucherst, und irgendwie so, ja, ich mach, immer, ich mach da immer Grilllachs. <lacht> <lacht> so Flammlachs, also. Ja, ich glaube, es muss schon ein, ein klein wenig verhältnis, wie Aber du hast wirklich, du kannst da... Einmal im Jahr, ähm, Die können so nicht so sagen, hier, ich du, du also, hast die ungefähr, Art. Ich mach das nicht, hau ab. Das ist, das ist immer das nicht. Mhm. Oh, okay, gut, das ist gut. Das wird so nur in Deutschland das Ja, natürlich. Voll, <lacht> oh, naja. Man hat bestimmt auch das Recht, irgendwie dreimal im Jahr auf der Terrasse Sex zu haben in der Öffentlichkeit oder so. Die Terrasse ja ist nicht öffentlich. Ja, bei okay. meinem schon. Das ist wie so, das ist ja, wie ja. so, irgendwie so ein Amphitheater, ja, alle können reinkommen. Das ist wie bei Star Wars, weißt du, da im, im Rat von der Republik, weißt du? Alle gucken auf diese Kleinen. <lacht> Oh, geil. Ja, also so, viel, so das ja, aufzuziehen, finde ich jetzt. Ist das nicht hat... schwierig mit der Laptose und das Licht draußen? Ich glaube, du kannst nicht, fast nichts sehen. Ja, wir aber wer hat bei Diablo gemacht? Hast du draußen gespielt? Ja, ja, war es gegen. Es also, war nicht gegen die Notfalls spannen wir da irgendeinen Laken. Weißt du, was da kommt, der draußen Damit der draußen Es muss draußen wie drin sein. Wir sind über uns noch <lacht> nochmal. <lacht> ja. Jetzt zieht's, hier kommt noch frische Luft rein, können wir das mal zumachen. <lacht> ja, und das Ganze könnte man halt dann ein bisschen promoten auf, auf InStarCraft, MyStarCraft und so weiter. Ähm, also ich meine, ich war irgendwie ziemlich erstaunt. Momentan macht nämlich einer von unseren Castern ähm, hier auf. Ja, bitte wer? Ja, äh, DJ Yo macht den Home, äh, Home Tourney Cup oder sowas in der Erfahrung machen. Ich Weiß den Namen gerade nicht. Home Clash sollst, nennt er das Ganze. Du solltest unbedingt mit Felix nochmal drüber sprechen, weil wie gesagt, ich weiß nicht, ob das Dota-Team so. Ja, aber ich meine, es geht darum, Spaß zu haben. Ich, selbst wenn ihr da das total gegen die Wand geklatscht werdet, dann. Ja, ja. ja, ja. Ähm, ich ja noch, wie auch immer, auf jeden Fall, dieser, dieser Caster macht halt ähm, vom 22. bis zum 24., also glaube ich kommendes Wochenende, ähm, bei sich zu Hause so ein, so ein home Journey home Und da kommen wohl auch Pros, ich weiß nicht, wer da kommt, warte mal kurz. Eventuell hat er geantwortet. Ähm. Okay. <lacht> okay, vor Ort wird kein Pro sein, aber online äh, gibt es dann welche. Und die ähm, okay. nee, spielen zwar nicht mit, aber sie sind ja. Haben. Also, also, nee, also online spielen die halt mit, ja, weil die zu Hause spielen halt nur seine Kumpels oder halt generell Leute aus der Umgebung vermutlich mit. Und äh, die haben sogar Preise, also die werden von Clans.de und TTE Sports gesponsert. Und für das Hauptturnier gibt es 300 Euro, zweiter Platz 100, also dritter Platz 50. Und dann gibt es noch ein Fun-Turnier, was nebenbei läuft, da kannst du dann mal ausgewinnen von TTE Sports. Also nicht, das ist nicht weiter, schlimm, nicht weiter krass, aber halt das Sponsoring, also so insgesamt 450 Euro für so einen Home Story Cup von irgendjemandem, von den man ja, halt ja. nicht unbedingt kennt, mhm. das ist schon nicht schlecht. Also ich glaube nicht, dass es jetzt schon klappt, sowas zu machen, aber zumindest, dass das auf den Seiten gefeatured wird oder sowas, ja. und da wir, dass wir da irgendwie genau, genau. Wir so so ein bisschen Promo zusammenkriegen, wäre schon eigentlich ja. ganz geil. Ich davor habe auch brauchen Kontakte zu denen, wenn man was organisiert. Mhm. Davor brauchen wir Trikots. Ja, Stimmt eigentlich, bis richtig. dahin müssen wir auf jeden das Fall die Trikos Und das zieht auch wieder Leute. Ja. Also. <lacht> Vor allem nicht uns. Ja. <lacht> nee, aber sowas wäre echt geil. Und dann brauchen wir auf jeden Fall auch jemanden, der so als Coach auftritt. Ich weiß nicht, das ja. ja. so, so, und einer, jetzt... Mit ja. halt so einer Taktik-Tafel, So irgendwas anderes. An. Aber Anzug weil Wäre wär natürlich auch nicht schlecht, wenn wir zu Chemisch Schock von die Trikots sind, halt schon in einem Monat. Ja, aber ein bisschen mm -hmm. In einem Monat schaffen wir das. Ich meine, Team Ach so, Liquid. Achso, auch Team Liquid. Ich habe mich gefragt, jetzt wo der EU-Store off ist und ich da bestellt habe und meine 20 Euro Versandkosten rausgehauen habe, wann kommen eigentlich die neuen Trikots? Demnächst. Ja, also der, der EU-Store, der kam ja auch demnächst. Coming ja. ja, soon. Ja, ich, also ich will unbedingt diese neuen Trikots haben. Kann es sein, dass irgendwie äh, Reddy schon anhatte? Redd hat, hat, Red hat, hat die neuen Trikots noch nicht. Also. Ah. Das sah ganz geil aus. Gibt's eigentlich. da irgendwie interne Bilder schon? Ähm. Da ja, hört man irgendwie mal mehr schön welche gedingete. Ah, okay. Ja, mit dem, mit dem Trikot wollen wir da wirklich. Kannst du mal bei XMG fragen? Wollen wir das, dass wir.. Also ich. Ich also ein Sponsoring kommt halt darauf an, weißt du, wenn es halt nur ist, dass wir das Logo haben und dann haben wir irgendwie sonst nichts weiter davon. Eben, ja, das also ist nur, ist halt einfach Also es ja. muss halt schon irgendwie so ein bisschen also äh, gegenseitig sein. Es ich würde sein. auch ein bisschen Geld dafür geben, für ein Trikot. Also. Ja, ja, ja, klar, klar darum ja geht nicht, aber, ja, ja. aber weißt du, wenn wir jetzt ein Tri ja. Trikot bauen und dann sagen die einen Monat später, hey, ähm, wir würden euch ganz gerne sponsoren, machen ähm, andere Ja gut, offener geht immer, ja das stimmt. Ja. Aber es wäre halt schon ganz cool, wenn, wenn irgendwie so eine Art Sponsoring zustande kommt. Weil ich meine, das wäre für die keine große Investition ja. und ich glaube, die, die Reichweite ähm, ist halt schon. Ich meine, es sind nicht viele Leute, die, ähm, die jetzt so viel mit E-Sports und Leipzig zu tun haben. Ja. Aber ich denke mal, auf die 200 werden wir sicherlich auch kommen, so ja. wie beim Barcraft mindestens. Und die Sache ist halt, die Kaufbereitschaft ist also einfach extrem. Also wenn ich mir ja, angucke, halt wie viele Leute reicher, schon gesagt haben. Es reicht ja, wenn die einen Laptop verkaufen. Ja, eben. Ja. Ähm, und wenn, wenn ich mir überlege, wie viele Leute schon gesagt haben. Dass sie, ähm, dass sie zum Beispiel, Paus, mit, nachdem sie mit, meiner Keyboard, mit meinem Keyboard okay, gespielt haben, dass sie sich das holen. Okay. Ach, ähm, doch mal Nicht, du wolltest das testen. Richtig, du wolltest das testen. Die gesagt <lacht> haben, sie waren total begeistert von meiner Maus oder sowas, ja. ja. Ich finde das lieber. Wollen wir uns mal also da T-Shirts von vorne gucken? Ja. Ich weiß, so ein weiß-schwarz gestreift Alter, <lacht> du willst also quasi als Chili auftreten? Ach, nein, nee, als Chili, Also ich würde halt so... Oh, das ist <lacht> Oder wie, wie Barcelona Auswärtstrikots, diese... Ah, die Hä? Also ich würde halt hier dieses LERS-Logo einfach noch machen. Hinten so mit diesem Hexagon. Genau, mit ja. diesem... Ja, genau, So. so. Oder, oder das auf den Ärmel, hatte ich überlegt. Nee, ich konnte das schon nicht. Nee, die Wo du dann okay. das küssen kannst. Dann hast <lacht> das vorgehast. Ja, ja, ja, ja. ah, also, ja, dann ja. kommen hier ja. drei, drei Sterne drüber. Einfach nur so. Einmal, weil du schon dreimal drei Maps geholt haben. das Und hinten würde ich halt das große LES, LESports-Ding. Mhm. Nicht Leipzig E-Sports. Nö, oder? Also, diesen Schriftzug. Okay. Und den Löwen auch? Und, und, und mit dem den Löwe, der kurz ist immer um dran, ne? Der Löwe. der Löwe ist immer mit dabei. Okay. Und hier würde ich dann halt einfach den Nick aufschreiben, auf den Arme. Auf den Nick? Nicht? Auch einfach hinten drauf? Eigentlich ich auch unten hinten groß. Unter, unten runter, aber oben drüber <lacht> oder sowas. Und eine Nummer. Eine Nummer? ist auch geil. <lacht> <lacht> aber eine Nummer? Null. Alle die gleiche einfach, Alle die gleiche, immer Lied. Ja. Aber das ist irgendwie auch, Das zu cheesy, ja. Mhm. Ja, hey, also, also aber also, ja. Nummer hat irgendwie immer so diese Assoziation von der eine ist besser als der andere. Ja, ja, nicht. Dann nehmen wir 3, ja, 6, ja. so Wie bei der Party. Das ist ein Fast-Lied. Also ich finde halt, also wenn du... Äh, ich ich, ich, ich, also so ich meine, wir so müssen keine Nummer, aber es wäre cool, wenn halt was drauf wäre. Also irgendwas muss man ja. So was Glatzfreak Also du kannst halt den Nick hier nicht hochschreiben, wenn du das und einfach den Nick drunter sieht scheiße aus. Ja genau. Also der Nick könnte ja hier hin Dann ich mal hier... Ja komm, Patti, Patti, komm. Ade. Genau, und dann muss hier noch irgendwas hin. Momentan, Brüste. Was, <lacht> <lacht> was <lacht> nicht immer <lacht> nicht schlecht ist. Das wird es hab's falsch? Ja, genau. Brett Zwischuss. Es sind glaube ich... Ach, ich weiß noch nicht mal. Ich glaube die ja, also blaue, nur irgendwas anderes. Nordinas, ja, anders. Nee, blaue ist ganz anders. Ja, irgendwie von dem, wir brauchen im Prinzip dieses Bild hier, wo, die, wo diese Invasion kommt. Von den also Die Invasion muss auf Leipzig dann. Und das ist der Mikrofon, das dann... <lacht> <lacht> ja. Ähm, ihr müsst bedenken, was ihr hier an Bildern oder sowas, das ist alles. Ja, das Je was ist nachdem, was, ist, was wir für Druck nehmen, ist das sowas, was dir da klebt. Ich würde ja. das echt aufs Minimum beschränken. Also, ja. also. Mir fällt nichts Sinnvolles ein, was wir hier hochmachen können, wie eine Nummer. Und das würde ich die Nick tatsächlich lieber auf den Arm stellen. Also was ist so mit, also, ja. also ja. So mit Aber wenn man groß genug, Schilder und die Sache ist, Nicki, kannst du wirklich auf den Arm gedrücken. Ja, ja, das war nicht viel. Also bei SketchUp, was ich da nicht im Online-Kopf gemacht habe. Ja, war. du hast nämlich glaube ich nur so einen Bereich. Genau, und dann und geht doch nur Schrift hin. Ich würde sagen, das lassen wir bleiben, weil das ist. nee, da geht ein Logo hin. Ja? Auf meinem, was mir Martin gemacht hat für Homework, habe ich hier also das Logo. Ja, das ist, ist ein klein. Du hast oder? Der der nur so groß ist. Mein ist Ja, aber es gibt halt auch lange und dann ist der winzig. Ja, wo würdest du den Ich würde schon hinten Das sieht dann wieder komisch aus, Wo ist denn der auf dem Team Liquid? Oben. Oben hinten. an e das Irgendwo muss es sein. Ist es, jetzt, ist es jetzt eigentlich l i -Sport oder L-I-Sport? Kannst du sagen, L-I-Sport. So L-I-Sport. sport ist gut. Ist gut. Hier unten sind ja die Brommerhause, Gäse. Und die Bremse ich hätte mir letztes überlegt, warum okay. haben wir eigentlich aber daraus ähm, Leipzig-E-Sports, vielleicht ja. vielleicht irgendwie ja. Sachsen-E-Sports ja. oder warum nicht gleich Deutschland <lacht> e sports B Man wächst in kleinen Ja, mhm. ja es ist ja auch regional, <lacht> regional ja, Das wäre geil. Reut sport. <lacht> ja, <Brownie> mit Sports. Ne, <lacht> in Stadt ist ja schon die natürliche äh, zusammen. Meinst du die National Units? Das meinst Unit? du in Brooklyn. Naja, <lacht> ja. Ich finde es nicht schlimm, wenn du eher Ich kann das Schöpfer ja nicht holen. Das ist echt wirklich... Ich nehme mal an, dass er das Logo auf maximale Größe gezogen hat. Das war so. Also es ist wirklich wenig Platz, so willst du deinen Nick wirklich so klein getroffen okay. haben? Also, nicht, ich finde das ich nicht schlimm, aber... Also, was wäre die Alternative? Additional und Und die Himmel vom Barcodes. <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> ich bin einfach, Nummer von Machen über Das, das finde ich schon fast wieder gut. Also. Ich finde schon, dass es irgendwie ist, ich finde, das das es so find, sollte auch irgendwie so ein bisschen <lacht> geil und das, Und das kommt da kannst du die auch davor diese komischen Codes zu scannen. Ja, ja, hat <lacht> man ja Also ich wäre echt ich mal da so, dass du Sport. rausfindest, wie das mit Jerseys ist, weil dann könnten wir halt nicht nur was meinst, was meinst, was meinst? Na, ein richtiges machen, Code machen. Ja, aber da kannst du halt Sachen auch aufnähen lassen, wie teuer sowas hätte. Ja, okay, also das wollen man ja machen. Dabei, dann, kannst du halt, auch, dann können wir halt ein richtiges Design haben, Werken, weil so wäre ist jetzt ein T-Shirt, was vielleicht vom Spreadshirt vorgegeben vielleicht hier also einfach einfarbig ist oder hier vielleicht eine andere Farbe haben. Das finde ich halt relativ lang, weil ähm, ich eventuell mach einfach Buddy-Penny-Ding. Wir kommen alle nackt. Das wird auch passen. Dann gehen wir noch zu Sonntagsturnieren kommen. Sonntags ja, ja. Sonntag ist der Nacktag. Ja, ja. Sonntag ist mal Nacktag. Wir deine Mutter dazu bringen, mitzustimmen. Wem ist sie? Mutter wusste Achso, ja. das ist ein Team. So. Was hast du jetzt gerade gemacht? Ja. Das ist natürlich In Internet gelöscht. Die ist gut eigentlich, Ja, aber ja, ja, ja. die, ja. die Werksmissisten, glaube ich, das so meins. Oh, alles ja. okay, dann okay, dann es, ja. okay. Ich bin jetzt aber ja. an die Glauben gewöhnt, von aber zum Schreiben sind wir auch besser. Ich bin sehr froh, dass er endlich wieder vorne ist. Dieser Black Widow Tournament-Strafe, die gab es halt hier echt nicht. Achso? Hat das gut gemacht, dein Alter? Nee, vorher hat er ja die Black Widow-Strafe, die große mit hier rechts Nummern die Dann ist halt auch die Tournament-Edition, die praktischer praktisch ist. Bei mhm. kleiner. Und jetzt hat er halt die mit die Comes. Ja, Tournament Self Edition. Ne? <lacht> genau. Mit <lacht> Braun. Also hat jemand einen mit mir irgendwie, dass wir mal zu so einem quali irgendwie Sporthaus irgendwas gehen und fra fragen. was es das gibt für Trikots, richtig? Was man da also machen kann. Ich frage auf jeden Fall den, der bei uns immer die T-Shirts die, die für unseren Sport gemacht hat, ob die auch Trikots machen. Also hat, wir hatten immer keine Ahnung, unsere fürs Sport, mit unserem hier so, mit unserem hier, mit Kaffee, Scheiße, da haben wir 9 Euro für bezahlt oder sowas halt. Ich weiß halt nicht, ob die Trikots haben, bei denen er das macht. Ja, also, mal sehen was Freude. Also habe ich noch nicht verstanden, was der will mit seinem Fußball-Trikot. Weil der auch die Farben von dem T-Shirt mhm. an unterschiedlichen Stellen ändert, ja, das Also, also mhm. müssten die das ja so nähen, weil, ja weil der hat ja einfach kein T-Shirt. Also ja genau, du kannst ja halt nicht ein Basis-T-Shirt draufdrucken, sondern du müsstest es halt komplett so fertigen. Oder halt irgendeine Vorlage die wir nehmen, Wollen wir schon Oder mehr Formen. Ja, machen wir aus. Ausgestreamen, wie sowas geht. schon <lacht> <lacht> genau, halt, entfernen, Prozess dann beenden. <lacht> Oben, oben, oben rechts, das hab ich mal Angst, dass es das nur klein wird hier, so wie bei Skype. Ja, so. ja, dass es ey. nicht zu ist. Ja, ja ich vertraue dem Kreuz dein nicht mehr. Ciao, ciao. Also was willst du jetzt genau? Du willst Na, also ich meine, das wäre jetzt quasi ein T-Shirt, wo unser Logo drauf ist und vielleicht noch ein Name oder sowas. Ja. Was ich halt gedacht hatte, wäre irgendwie sowas, wo man zusätzlich noch also wo man ein richtiges Design hat. Also ich zeig mal als Beispiel zum Beispiel, äh, Beispiel zum das Exo äh, Team Jersey. Ja. Man hm, haben sie es gezeigt, nicht das T-Shirt, nicht sondern das Jersey. Hast du uns einfach alle Star T-Shirts bestellt? <lacht> <lacht> <lacht> Star oder nicht Team ich nicht so sagen. Das Team Liquid-Shirt kommt noch nie raus, einfach. Ja, was, die, die, die STX ist so, die finde ich auch gut. Ist gut ja. Die ist Die hübsch, ja die würde ich auch nehmen. Ich hätte down hier. Ah, das ist immer so geil. Ja. <lacht> Dreimal so dick wie hatte hier uniform finde ich das. Das weiß einfach, meinst du, oder ja, was? Ja, ja. Mit, so, mit, so paar, mit so ein paar Buchstaben, wo alle und so, und dann... Ja. Ja. Das ist wirklich nicht hübsch. Ja, aber STX, so, da ist das echt... Die hatten nämlich... Ah, genau, okay, hier ist es nämlich... Also sowas in der Art hatten die anfangs. Okay, genau. Ja. Also, ich meine, das ist jetzt ein bisschen überladen, mhm. aber du, da siehst du, was ich meine. Also, das ist halt quasi mit Farben richtig und halt irgendwie geil aussehen. Ist, das, ist das, das nur ein Aufdruck oder ist das tatsächlich. Nein. das ist halt tatsächlich so irgendwie genäht, nehme es ich mal gibt da aber auch, es gibt gut. doch aber auch Vorlagen, die mehrfarbig sind, wie schon so sind, oder? Bei manchen Anbietern. Ja, wenn wir da ja, was Geiles finden, welche ist sowas Natürlich, brah. man kann sich nicht selber das Design. Also, also, also schon aussuchen, sein. aber nicht erstellen. Mhm. Aber immerhin, es gibt doch welche, die irgendwelche Streifen seitlich oder irgend sowas Ja, also irgendwas, vielleicht Cooles, irgendwas, was nicht unbedingt einfarbig ist. Oder. Ich aber mein, wollt ihr T-Shirt-Stoff oder Trikot-Stoff? So, Polyester oder so? Ja, müssen wir halt nach dem Preis mal schauen. Also, ich würde halt jetzt, sag ich mal, es sollte nicht über 50 Euro kosten, weil dann können ja, wir es uns sind. alleine die meisten <lacht> nicht leisten, ja. denke ich mal. Beziehungsweise, das wäre mir dann auch irgendwann zu teuer. Ich meine, 50 Euro für den Team Liquid Hoodie fand ich jetzt schon ziemlich teuer. Und mehr würde ich eigentlich für sowas auch nicht ausgeben, weil das also einfach nur ein Gag immer ist. Immer drauf an, wie geil es ist, ne? Ja, naja, klar. Also ich meine, wenn das irgendwie gleich einen eingebauten Letter-Rank hat, was <lacht> sowas dann? Ja, sich ändert automatisch. Anziehen, du hast dann automatisch ein Grandmaster-Konferen. Werden QR-Code auf deinen profil Alter, Das ist nicht schwierig. Das kriegen wir hin. Das müssen wir auf jeden, also sowas müssen wir auf jeden Fall drauf machen bitte. Ja. Und wir können ja einfach mal gucken, was das bei Spreadshirt gibt. Ja. Wie spät ist es denn mittlerweile? Das 12. Ist das 12. Oh, oh fuck. T-Shirt ähm, und Hoodies. wie sieht es eigentlich draußen? Ah ne, design auch. So wir Schnellen können auch Hoodies. Oder polo so -Shirts. <lacht> <Produ> shirts sind nicht richtig <lacht> scheiße. Proto-Shirts <lacht> bin ich total dafür. <lacht> ja, Braun ist am besten, Ja. <lacht> Sorry, Leute, ich muss jetzt los. Jo. Verlauf dich, vielleicht hm. bis nächste Woche? Nein, Wir sind besser so. nicht, wir sind so. auf jeden Auf jeden Fall. Mach einen schönen Abend. Mach gut. Okay. Also Mach's die folgenden T-Shirts, die nicht einfarbig sind, gibt es. Das? Ja, Nein. Das? Auch nicht. Und das? Okay. Also die gibt es nur noch mit verschiedenen Farben? Ja, okay. Das finde ich schon ganz gut, aber es halt ist halt. Reißt denn jetzt auch nicht von Hocker. die Farbe finde ich irgendwie cool. Das ist braun, ja. Mal mhm. ja, gucken, es gibt ja, <lacht> <lacht> es gibt ja noch andere. Braun mhm. ist halt toll, wird auch zu meiner Hose. <lacht> Schauen wir mal. Du schaust? Okay. Aber ist die Frage. Ah, hier ist zum Beispiel eins, was so ein bisschen gemacht ist wie ein ähm, Sport. Äh, das ist mit ähm, Stoff, der atmungsaktiv ist. Naja, sowas. Also Polyester. Ja, das ist doch bestimmt so ein dünnes Zeug, wo also es widerlich dann schwitzt. Ja. Oder eben nicht. Was? Ich aber das nee. wenn du trotzdem schwitzt, dann schwitzt du Genau, ja. und dann, dann da saugt das nicht. Ist und und dann, dann bin ich die ganze Zeit einfach so. Das, das ist Navy oder Schwarz, finde ich aber. Ich mal, das, so Navy. das ist Navy oder Schwarz, finde ich aber gar nicht Das ist Navy. Ja. Das war Navy? Das ist Schwarz. Was ist dasselbe? Nee. Denn... Nee, den nee. Den nee. <lacht> also ja. das, ähm, hier gibt es auch noch ein paar andere. Du bist Man grau. Ist oder du bist so, so, so, so, so ein uralt Das ist halt aber also sowas. was Das habe ich jetzt als... Ja, das also Format Martin das cool. so, und so, ich, das so, ich das sah pink. gar nicht so schlecht aus dann nachher... Ja, ja es ist halt immer Geschmack, also... Ich, mir gefällt das nicht so. Pink, Da fällt uns zumindest auf, auf jeden Fall. Wir müssen... Mit den Farben müssten wir echt überlegen, weil wir Ey, und da wir schon... LES, Also, Less Plays machen, könnten wir eigentlich wirklich in irgendwelchen... Was? Na in pink und so kommen. Lesbians machen <lacht> Ja, weiß ich nicht. <lacht> <lacht> äh, dann will ich es auch nicht haben. <lacht> ja, aber. Also, aber ähm, du, kannst, du kannst. Du kannst ja mal einfach kannst du so ein Design einfach mal machen, dass wir, sage ich mal, mit einer Vorlage irgendwo hingehen können und sagen, sowas hätten wir gern? Also kann. nicht aufwendig, sondern halt nur so mal schnell. Du meinst quasi so ein T-Shirt und das, das quasi nur auf digital. Genau, ja, und was du halt mit den Farben meinst <lacht> vielleicht. Meinst <lacht> du nicht? Was ist mein ich hab 30 Euro. <lacht> das wäre so geil. Na, ich weiß nicht, also das mit den Farben, das ist halt schon was Aufwendiges. Also eben. Da ja, das ist eben. Halt eine Idee. Aber haben wenn, wir, wenn wir halt ohne richtigen Wunsch dahin gehen, kann ich mir nicht vorstellen, dass... Da, was ich halt machen könnte... Zum Beispiel, wenn wir die... Ähm Aber ich muss ganz ehrlich sagen, diese relativ einfachen Vorlagen finde ich schon super gut eigentlich. Ja, ich wüsste halt ehrlich moment, ehrlich gesagt momentan überhaupt nicht, wie man, also wo man überhaupt sich sowas machen lassen kann. Wo du, sag ich mal, ein T-Shirt nicht nur nähen lässt, lässt, sondern wo ja. du es nähen lässt. Das weiß ich auch nicht. Also auch guck mal oder wie wir ja mal. es gibt da so viele aus Online-Shops, ich denke da findet Workman eine Vorlage die richtig gut aussieht okay, ja, dann, ja dann macht also das also quasi darum wunderbar um die Vorlage nicht um das ganze Design ja um die den Vorlage den das Design einfach nur das, das Design machen. ist ja dann nur das Crest drauf ja. machen und das hinten drauf und ja also ich meine man könnte halt äh, hier wie beim äh, es beim Stream halt ist dieses äh, dieser äh, Hintergrund diese, ähm, Hexagons im Hintergrund irgendwie mit nutzen, auch, auch auf, wenn man jetzt sage ich mal wirklich was findet, wo man Design selber mhm. reinmachen kann. Aber ich, also ich glaube, sowas können wir uns einfach auch nicht leisten, das ist echt, wenn du das selbst nähen lässt. Ja, ich, ich weiß ja nicht, wie sucht man das sowas? Ja, das schön, das schon mal. Auch ich packe das mal zusammen, zumindest schon mal ja, äh, selbst nähen. Oh. Du kriegst du jetzt wahrscheinlich eine Anleitung, wie man ein T-Shirt macht. Ja, genau. Du mit äh, yourself ja, ja. T-Shirt. <lacht> Design. Ich gehe dann, glaube ich, auch. Jetzt gehen ja alle, jetzt müssen wir gehen. Ja, na, ja, auch guckt einfach mal ja, und genau. dann vielleicht gefällt uns ja einfach was und dann. Ja, vielleicht finden wir was. Wo ist du ein Forum? Ja, ja. Also, Shirt. Also, so kannst du kann mich auch gerne mal auch dran <lacht> erinnern. Sprich, wenn du sie nicht erinnerst, dann vergisst das auf jeden Fall. Definitiv. Ich glaube, ich behalte diese Dings einfach. Absolut.